Hallo. Einen wunderschönen guten Abend aus dem So 36. Einen wunderschönen guten Abend an alle zu Hause an den Bildschirmen. Ähm, ihr und Sie könnt euch sicherlich vorstellen, dass wir uns nichts sehnlicher gewünscht hätten, als heute hier zusammen im So 36 zu sitzen und äh, zu diskutieren. Aber leider hat uns die Pandemie im letzten Moment einen Strich durch die Rechnung gemacht. Nichtsdestotrotz freuen wir uns über alle Leute, die uns jetzt gerade von ähm, zu Hause folgen und ähm, ja, hoffen, dass wir uns heute trotzdem zusammen über die WM in Katar informieren und echauffieren können. Ähm, ich möchte kurz zu Beginn sagen, alle Menschen, die hier im Raum sind, ähm, wir sind alle geimpft und äh, getestet. Deswegen alle Menschen, die ähm, heute vor der Kamera erscheinen werden, werden ohne Maske erscheinen. Ähm, mein Name ist Nadja Dorschner, ich arbeite in der Rosa-Luxemburg-Stiftung im Asienreferat und ich habe die große Ehre, ähm, ja, euch zu dieser Veranstaltung zu begrüßen. Ich möchte zunächst ein paar Worte des Danks auch sagen, an ähm, alle Menschen, die das hier heute vorbereitet haben. Das sind äh, zum einen äh, Fabian von der Hellen Panke, die Kollegen vom äh, Verein Gesellschaftsspiele, ähm, vom Verein ähm, von Sporthandel Fair, und auch herzlichen Dank an das so 36 und an Luma Park, die uns hier heute logistisch unterstützen. Genauso wie an Ronny, der auch ähm, an der Konzeption dieser Veranstaltung mit ähm, beteiligt war. Und ja, wir freuen uns, ähm, wie gesagt, sehr und hoffen, dass wir auch trotzdem in den Austausch heute Abend ähm, kommen mit euch zu Hause. Ihr habt dafür unterschiedliche Möglichkeiten, je nachdem, auf welcher Plattform ihr diesem Stream folgt. Also solltet ihr jetzt ähm, bei YouTube oder Facebook unterwegs sein, dann könnt ihr die gewöhnlichen Chat-Funktionen dort nutzen. Solltet ihr dem Stream auf der Webseite der Rosa-Luxemburg-Stiftung folgen, dann könnt ihr, findet ihr dort den Link zu einem Pad, in das ihr eure Fragen stellen könnt. Also bitte nutzt das. Ähm, wir werden versuchen, so viele wie möglich eurer Fragen dann auch aufzunehmen ähm, und zu behandeln. Ähm, ganz kurz ja, dazu, warum sind wir heute hier und warum reden wir heute hier über die WM in Katar? Äh, letzten Sonntag war der Tag, an dem die WM in Katar noch genau ähm, ein Jahr entfernt ist. Und ähm, die Vergabe der WM nach Katar war ähm, im Jahr 2010. Damals war, waren viele Leute überrascht über die Vergabe der, der WM nach Katar. Man hat irgendwie Katar nicht wirklich äh, mit Fußball in Verbindung gebracht. Äh, man dachte auch, irgendwie ist da doch viel zu heiß zum Fußballspielen. Seitdem hat sich, glaube ich, viel verändert. Also Katar wird seitdem durchaus mit Fußball in Verbindung gebracht. Nicht zuletzt deswegen, ähm, weil Katar Airways bei vielen Sportveranstaltungen ähm, auf Werbebannern oder auf Trikots prangt. Und leider ist Katar in den letzten Jahren aber auch immer wieder in den Medien erschienen, aufgrund der äh, unmenschlichen Arbeitsbedingungen, die auf den äh, Baustellen für die Infrastruktur und für die Stadien, für die WM ähm, vorgeherrscht haben. Und das ist natürlich ein Thema, ähm, wo wir als Linke nicht weghören können und worüber wir uns deswegen heute ausführlich unterhalten möchten. Ähm, wir wollen uns heute ein genaues Bild von dem machen, was passiert ist in den letzten zehn, elf Jahren in Katar. Wir möchten verstehen, was die politischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Hintergründe sind, in denen ähm, die WM in Katar nächstes Jahr stattfinden wird. Und um diese Fragen zu behandeln, haben wir uns heute verschiedene Gäste eingeladen. Ähm, Gäste, die sich selbst ein Bild von der WM in Katar machen konnten. oder Nicht von der WM, aber von den Baustellen. Die WM ist ja erst nächstes Jahr. Ähm, Menschen, die in Faninitiativen sich für Fairness im Kontext von ähm, Fußball organisieren. Menschen, die sich aus äh, wissenschaftlicher Perspektive mit Katar und mit Arbeitsmigration nach Katar beschäftigen. Und nicht zuletzt wollen wir aber mit unseren Gästen hier heute Abend auch ähm, uns die ganz großen Fragen stellen. Also wir wollen uns damit beschäftigen, wie eigentlich eine fairere Fußballindustrie aussehen könnte. Wir wollen uns fragen, was könnten soziale und ökologische Kriterien sein, nachdem, nach denen die Austragung... Ähm, Austragungsorte für solche Sportveranstaltungen bestimmt werden. Und wir wollen uns vor allem auch fragen, ähm, was wir als Fans, als ZuschauerInnen tun können, um Solidarität zu zeigen mit ArbeiterInnen oder mit Menschen, die irgendwie aus anderen Gründen unter Repressionen in Zusammenhang mit diesen Sportveranstaltungen leiden. Als Rosa-Luxemburg-Stiftung beschäftigen wir uns ähm, mit diesem Thema. Ich habe schon gesagt, weil wir als Linke eben nicht weggucken können, äh, wenn es um Arbeitsrechtsverletzungen geht und aber vor allem auch deswegen, weil es für uns wichtig ist, dass die Rechte der Menschen, die ähm, dort auf den Baustellen missachtet werden, eigentlich vor den Profiten Katars und vor den Profiten der FIFA stehen müssten. Wir haben deswegen in den letzten Monaten als ähm, Rosa-Luxemburg-Stiftung zusammen ähm, mit Kooperationspartnern an unterschiedlichen ähm, Materialien gearbeitet. Und ich möchte die ganz kurz ähm, hier einmal zeigen. Und zwar geht es da einmal um äh, eine Broschüre. Ich zeige euch die hier einmal kurz. Die nennt sich äh, V-Spiel mit System. Was wir von der umstrittenen WM in Katar lernen können. Das ist eine Textsammlung, redigiert von Ronny Blaschke. Und ähm, da beschäftigen wir uns wirklich in der Tiefe mit dem Thema Arbeitsmigration aus Südasien nach Katar, ähm, mit der Sportindustrie, mit der Geschichte des Fußballs in der arabischen Welt, aber auch mit den Positionen von Gewerkschaften, von Faninitiativen und aus der Politik zur Fußballweltmeisterschaft ähm, im nächsten Jahr. Ihr könnt euch diese Broschüre ähm, bestellen oder herunterladen, je nachdem, ob ihr lieber Papier in der Hand habt oder lieber auf dem Computer lest. Und zwar unter www.rosalux.de slash fairplay. Und was ihr dort auch noch findet, ist ein weiteres Material, an dem wir gearbeitet haben in den letzten Monaten. Das ist diese Karte. Und ähm, ja, ich hoffe kriegt es jetzt hier koordiniert, <lacht> jedenfalls ähm, diese Karte ähm, beschäftigt sich nochmal mit ähm, ja, dem größeren Bild. Also wir haben, in, als wir angefangen haben, ähm, uns darüber äh, zu unterhalten, okay, was muss denn eigentlich thematisiert werden, wenn man über die WM in Katar spricht, haben wir relativ schnell gemerkt, ähm, Menschenrechtsverletzungen im Zusammenhang mit Sportveranstaltungen, ähm, gibt es nicht nur jetzt gerade und gibt es auch nicht nur in Katar und gibt es auch nicht nur, wenn es äh, um Fußball geht, sondern die gibt es durchaus auch äh, beispielsweise bei der Austragung von Olympischen Spielen, bei Commonwealth Games oder anderen äh, sportlichen Großveranstaltungen, die ihr euch vorstellen könnt. Und deswegen haben wir in dieser Karte verschiedene, ähm, ja, behandeln wir verschiedene Themen oder beziehungsweise eigentlich vor allem verschiedene Formen, der, der Unterdrückung oder ja, verschiedene äh, negative Auswirkungen, die es gab im Zusammenhang mit sportlichen Großveranstaltungen. Das reicht von ähm, eingeschränkter Presse- und Meinungsfreiheit ähm, über die Verdrängung oder Vertreibung von, von Minderheiten ähm, bis zu finanzieller Umverteilung von unten nach oben. Also die Palette ist leider ziemlich breit. Und genau darüber kann man sich auf dieser Karte informieren und ihr seht jetzt leider gerade gar nicht, dass es eine Karte ist, aber das schaut ihr euch am besten im Internet an. Genau, Es ist auf jeden Fall eine Weltkarte mit verschiedensten Standorten, wo in den letzten zehn Jahren äh, sportliche Großveranstaltungen stattgefunden haben. Und ähm, zu guter Letzt wollen wir jetzt ähm, auch zum Einstieg in diese Veranstaltung ein Video zeigen, ähm, dass wir Zusammen mit dem Filmkollektiv Cinema erarbeitet haben in den letzten Monaten. Und ähm, dieses Video gibt euch erstmal einen guten, knappen Überblick darüber, was Arbeitsmigration von Südasien nach Katar bedeutet und warum Menschen überhaupt diese Strapazen und diese Reise auf sich nehmen. Und damit wünsche ich euch jetzt viel Spaß und ja, bis gleich. 2010 entschied sich die FIFA für Katar auf der arabischen Halbinsel als Austragungsort für die Fußballweltmeisterschaft weltmeisterschaft 2022. Seitdem ist viel passiert. Hunderttausende Arbeiter sind nach Katar gekommen, um die nötige Infrastruktur aufzubauen. Ihre Arbeits- und Lebensbedingungen sind hart. Über zwölf Stunden arbeit täglich bei über 40 Grad fehlende Arbeitsschutzmaßnahmen, tausende Todesfälle, Unterbringung mit vielen Menschen auf kleinem Raum, die Corona-Pandemie hat die Situation noch verschärft. Warum setzen sich Menschen solch harschen Arbeits- und Lebensbedingungen aus? Sie kommen aus Ländern wie Nepal, Indien und Bangladesch. Oft leben sie in ländlichen Gegenden, in denen es wenig gute Verdienstmöglichkeiten gibt. Sie gehen ins Ausland, um ihre Familien finanziell zu unterstützen und vor Armut zu bewahren. Die Arbeiter werden über Agenturen angelockt. Viele verschulden sich zunächst, weil sie hohe Vermittlungsgebühren bezahlen müssen. Die Agenturen versprechen ihnen ein gutes Gehalt und angemessene Unterbringung. Die Verträge werden noch vor der Abreise unterschrieben. Doch nach ihrer Ankunft in Katar treffen die Arbeiter auf eine harte Realität. In Katar greift das sogenannte Kafala-System, das die migrantischen Arbeiter in eine Art Leibeigenschaft bringt. Der Arbeitgeber übernimmt eine Bürgschaft, dadurch sind ihm die Arbeiter völlig ausgeliefert. Der Reisepass wird einbehalten, damit das Land nicht verlassen werden kann. Nach internationalen Protesten wurden zwar Reformen durchgesetzt, doch in der Praxis haben sie kaum Wirkung. Viele betroffene Menschen sprechen von moderner Sklaverei, Katar sei wie ein Gefängnis, nur ohne Mauern. Dabei ist Katar das Land mit dem höchsten Pro-Kopf-Einkommen weltweit. 6.200 Euro pro Monat verdienen Menschen mit katarischem Pass im Schnitt. Ein migrantischer Arbeiter verdient gerade mal 230 Euro. Und das auch erst seitdem 2020 auf internationalen Druck ein Mindestlohn eingeführt wurde. Katar ist eine absolute Monarchie und hat keine Gewaltenteilung, keine Meinungs- und Pressefreiheit und somit keine Sprachrohre für eine kritische Zivilgesellschaft. Gewerkschaftliche Organisierung ist verboten. Ihr Image versuchen die Machthaber in Katar mit der Werbestrategie Sportswashing aufzupolieren. Durch großzügige Finanzspritzen für Fußballclubs und pompöse Sportveranstaltungen. Und die FIFA spielt dieses Spiel mit, weil sie davon profitiert. Die Vorwürfe der Bestechung wollen nicht enden. Die WM wird in einem der heißesten Länder der Welt ausgetragen, in dem es weder eine Fußballkultur noch die passenden klimatischen Bedingungen für die Spiele gibt. Aber die Austragung in Katar ist vor allem ein politisches Signal und soll die vielen wirtschaftlichen Kooperationen langfristig sichern. Die Arbeiter haben davon nichts und leben stattdessen in Unsicherheit und ohne Perspektive. Die WM findet statt, weil Fußball uns und Menschen auf der ganzen Welt begeistert. Deshalb brauchen die, die sie möglich machen, unsere Stimmen der Solidarität. Die Einhaltung der universellen Menschenrechte und internationalen Arbeitsrechte in Katar muss sichergestellt werden. Und zwar über das Ende der WM hinaus. Es braucht eine ernsthafte Reform der FIFA, damit der Sport und das Gemeinschaftsgefühl wieder im Vordergrund stehen. Schluss mit Milliardendeals und hemmungsloser Ausbeutung. Gemeinsam für ein gutes Leben für alle. Super, ähm, vielen Dank. Ich hoffe, das Video konnte euch ähm, schon mal ja, ein bisschen was mitgeben, äh, welche Themen uns jetzt heute Abend weiter beschäftigen werden. Und wir wollen jetzt in die Diskussion einsteigen. Und dafür übergebe ich an äh, Ronny Blaschke, ähm, der den heutigen Abend dankenswerterweise moderieren wird. Danke, dass du da bist. Ähm, Ronny ist Sportjournalist und ähm, Autor und beschäftigt sich mit den gesellschaftlichen Hintergründen des Sports. Er hat kürzlich ein ähm, Buch herausgebracht, das nennt sich äh, Machtspieler, Fußball in Propaganda, Krieg und Revolution. Und hat sich auch schon in anderen Büchern ähm, ja, mit, wie schon gesagt, den gesellschaftlichen Hintergründen beschäftigt, die im Sport auch eine Rolle spielen. Also sei es äh, Neonazis und Rassismus im Fußball, sei es ähm, Homosexualität, ähm, und Sport. Also, ja, viele spannende Themen, über die man ähm, sich auch noch weiter informieren kann. Äh, heute Abend vielleicht nicht so ausführlich, aber ja, vielen Dank, Ronny, dass du da bist und the stage is yours. Ja, vielen Dank, liebe Nadja Dorschner, für die Einführung und für die Präsentation äh, der Bildungsmaterialien. Vielen Dank für das Video, für die Weltkarte und dass du uns eingeführt hast. Ich freue mich sehr, dass ich heute diese Runde moderieren darf, weil es hat großen Spaß gemacht, in diesem Netzwerk auch diese Inhalte zu erarbeiten. Es war sehr lehrreich und ja, wollen die große Frage stellen, wie kann man den Sport nutzen, um für Menschenrechte einzustehen? Konstruktiv, differenziert, ohne den erhobenen Zeigefinger. Welche Formate gibt es? Wie kann man sich vernetzen und wie können wir eventuell sogar die große kommerzielle Fußballindustrie zumindest ein bisschen reformieren und sozial bewusster gestalten. Darüber wollen wir diskutieren, zunächst hier auf der Bühne und später dann auch mit Ihnen. Wir haben ein interessantes Podium zusammengestellt und ich möchte sie Ihnen nun vorstellen von links nach rechts. Neben mir sitzt Dietmar Schäfers, er war bis 2019 stellvertretender Bundesvorsitzender der Industriegewerkschaft Bau und Agrarumwelt, kurz IG Bau. Heute ist er Vizepräsident der Bau- und Holzarbeiter Internationalen, BHI, und verantwortet dort die Sportkampagnen und Arbeitsbedingungen. Neben ihm sitzt Sebastian Sohns, er kennt sich sehr gut aus mit der Arbeitsmigration nach Katar. Er ist seit März dieses Jahres Research bei Capo, das ist ein Netzwerk von WissenschaftlerInnen an der Schnittstelle von Forschung, Beratung und Austausch mit dem Schwerpunkt auf den Nahen und Mittleren Osten. Neben ihm sitzt Susanne Franke, die ist von der Schalker Faninitiative, die sich seit bald 30 Jahren gegen Rassismus, gegen Diskriminierung einsetzt. Sie kann mit der WM 2022 nicht ganz so viel anfangen, deswegen ist sie Mitglied der, des wachsenden Netzwerkes Boykott Katar. Und Jonas Burgheim ist auch bei uns. Er hat lange im Umfeld der Vereinten Nationen gearbeitet, auch im Entwicklungshilfeministerium und ist nun Präsident des Zentrums für Menschenrechte und Sport e.V. Und wir haben auch später noch Interviews und eine Videobotschaft, zunächst von Katja Müller-Fahlbusch von Amnesty International und von Smriti Lama von Gfond, dem größten Gewerkschaftsbund in Nepal. Dietmar Schäfer, ich habe es gesagt, Sie sind Vizepräsident der BHI, der Bau- und Holzarbeiter Internationalen. Ein großer Verbund, 351 Mitgliedsgewerkschaften, 12 Millionen Mitglieder in 127 Ländern. Sie und Ihre Kolleginnen kommen gut rum. Wir sprechen heute über Katar, über die Golfregion. Können Sie das mal einordnen? Wie steht um die Entwicklung, um die Prozesse? Tut sich was oder können wir tatsächlich nur frustriert sein mit dem WM-Gastgeber 2022? Ja, Frust, Frust immer dann, je nachdem, von welcher Seite man das natürlich betrachtet. Und äh, ich bewege mich jetzt seit 2013 in Katar. Die BAI, also die Bau- und Holz-Internationale, hat äh, damals äh, mit anderen NGOs eine Kampagne gestartet, Red Guard for FIFA, weil es absolut unverständlich war, warum gerade nach Katar diese Weltmeisterschaft vergeben wurde. Und... Äh, wenn ich, und meine erste Reise 2013 war, ja, da hat man dann schon lange nicht danach schlafen können, nachts, weil man Dinge gesehen hat, die man sich kaum vorstellt. Wenn die Frage ist, wie sieht es denn heute aus, da muss man sicherlich eine zweigeteilte Antwort geben. Also einmal die gesellschaftspolitische Diskussion, die damit verbunden ist, aber auch die Realitäten in Katar. Und bei der Anmoderation ist ja schon gesagt worden, mit den schlechten Arbeitsbedingungen auf den WM-Baustellen. Das war in der Tat so. Jetzt ist ein Prozess eingeläutet worden, den wir seit einigen Jahren begleiten, auch mit internationalen Arbeitsinspektionen, die wir selbst mit Fachleuten auf den WM-Baustellen machen. Wo man sagen kann, da hat sich eine ganze Menge getan, nicht nur bei den Unterkünften, auch bei den Arbeitsbedingungen, bei den Pausenzeiten, Coolingräume, Essensversorgung und so weiter. Auf den WM-Baustellen, würde ich mal behaupten, haben wir bundesdeutschen Standard, was den Arbeitsschutz betrifft. Wenn nicht sogar US-amerikanischen Standard oder australischen Standard. Drumherum ist ein sehr differenziertes Bild. Das heißt, das was für die Öffentlichkeit wichtig ist, die WM-Baustellen, sind wirklich sauber weitgehend. Drumherum gibt es noch eine ganze Menge Arbeit. Können Sie uns das mal erklären? Also Katar ist ein kleiner Staat am Persischen Golf, ungefähr 2,5 Millionen Einwohner, nur 10 Prozent davon haben einen katarischen Pass, also 90 Prozent sind Arbeitsmigranten. Was heißt das? Also es das heißt ja mal, dass so 30, 40.000 Menschen auf den WM-Baustellen tätig sind, aber die Hotels, die u bahn das alles wird ja auch für dieses große Projekt gebaut. Also kann man das so direkt trennen? Äh, nein, man kann das natürlich nicht äh, direkt trennen. Man muss zum Schluss nochmal gucken, wo liegen die Verantwortbarkeiten. So, dass Katar jetzt in seiner Kultur, in seiner Politik aus einer ganz anderen Ecke kommt wie einige europäische Staaten, darüber müssen wir, glaube ich, nicht diskutieren. Das ist klar. Aber wo liegen die Verantwortlichen? Wortlichkeiten, wenn man sich also das jetzt anguckt, was in Katar läuft. Da gibt es in erster Linie natürlich die FIFA. Die, darf, die kann aus der Verantwortung nicht raus, weil wer die Musik bestellt, also wer eine Weltmeisterschaft vergibt, der kann auch die Regeln bestimmen, auch in Bezug auf Arbeitsrecht und Menschenrecht. Menschenrecht ist Arbeitsrecht, Arbeitsrecht ist Menschenrecht. Das kann man nicht voneinander trennen. Die FIFA allerdings in der Vergangenheit nur das Business gesehen hat. Und da machen sie ganz klare Verträge mit den Ausrichterländern. Da muss sich natürlich eine Menge ändern, auch wenn die FIFA schon erste Schritte gemacht hat. Das Zweite ist, sind die multinationalen Baukonzerne, die in Katar arbeiten. Ich meine, da darf man sich ja jetzt als europäischer Baukonzern oder als amerikanischer oder südkoreanischer Baukonzern nicht ich sag mal, einlassen auf die Verhältnisse des Landes, sondern muss ja seine eigenen Standards eigentlich mittransportieren ins Ausland. Das heißt, die müssen natürlich auch Maßstäbe setzen. Und dann ist es natürlich auch die katarische Regierung, die also mit Menschen nicht so umgehen kann, wie wir das teilweise erlebt haben. Aber es ist ein Prozess eingeleitet worden der Veränderung mit vielen Haken und Ösen, das ist ganz klar. Da ist nicht alles Gold, was glänzt, aber ich glaube, dass es dort eine ganze Menge auf der katarischen Seite gibt, die das ernst meinen. Mhm. Jetzt ist in der Region am Persischen Golf, in den Staaten, nicht nur Katar, auch die Vereinigten Arabischen Emirate, auch Saudi-Arabien, politische Stiftungen wie die Rosa Luxemburg-Stiftung, auch wie die Ebert-Stiftung, wie die Adenauer-Stiftung können dort nicht arbeiten. Zivilgesellschaft, Gewerkschaften, das gibt es nicht. Können Sie uns ein bisschen was über Ihre Arbeit erzählen? Werden Sie mit offenen Armen empfangen? Die International Labour Organization ist dort inzwischen ein eigenes Büro. Das gibt es in den Nachbarstaaten auch nicht. Kann man uneingeschränkt alles sehen? Wie geht man auf Sie zu? Wie ist das mit den Ministerien, die da vielleicht auch konkurrieren. Wie kann Ihre Arbeit dort gewährleistet sein? Also als Gewerkschaft mache ich ja die Erfahrung, sowohl in Deutschland, Europa und in der Welt, dass ich nicht überall mit offenen Armen empfangen werde, weil wir was wollen, weil wir Verbesserungen von Verhältnissen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wollen und da gibt es dann immer die andere Seite, die das anders sieht. In Katar war das so, dass wir am Anfang, 2013 war das, einen Termin hatten, um Gespräche zu führen, dann aber sehr schnell ausgeladen wurden, weil wir kritisch hier in der europäischen Presse aufgetreten waren. Wir sind aber damals trotzdem hingefahren. So, wie sieht das heute aus? Das Supreme Committee, die die, die Weltmeisterschaft ja letztlich verantworten und für die Infrastrukturmaßnahmen verantwortlich sind, da gibt es ein großes Bemühen, aber auch zu anderen NGOs, mit denen äh, ins Gespräch zu kommen. Das heißt, äh, das ist relativ äh, easy. Die Ergebnisse sind wichtig. Also das hat dann 2016 dazu geführt, dass wir ein Memorandum of Understanding mit Ihnen gemacht haben, dass es uns erlaubt, als internationale Bau- und Holzarbeitergewerkschaft Arbeitsinspektionen durchzuführen. Mit den Ministerien habe ich nur mit dem Arbeitsministerium zu tun, weil das Arbeitsministerium letztlich auch für die Dinge zuständig ist, was äh, die Gesetzgebung und die Reformen äh, betrifft. So, und äh, da sieht man schon, dass die Reformen, die die auf den Weg gesetzt haben, äh, bei der Implementierung schon riesengroße Schwierigkeiten haben. Also man hat schon richtig Widerstände auch aus der Wirtschaft, aus der katarischen Wirtschaft, man hat Widerstände in einem Schura-Rat, den es da unten gibt. Das ist ein sehr konservativer Rat, der kann keine Entscheidungen treffen, gibt aber Empfehlungen für die Regierung. Und die möchten natürlich vielfach die Reformen zurückdrängen. Das heißt, auch in Katar findet eine Debatte statt, auch der Richtung der konservativen und der fortschrittlichen Kräfte. Und ich bin hoffnungsfroh oder hoffe zumindest, dass sich die fortschrittlichen Kräfte durchsetzen. Diesen Eindruck, den vertiefen auch andere Menschenrechtsorganisationen, zum Beispiel Amnesty International, haben vor kurzem einen weiteren Report herausgebracht, nämlich einen Reality-Check. Und äh, ja, nun wollen wir mal in einem Video hören, was eine Mitarbeiterin von Amnesty International sagt, nämlich Katja Müller-Fahlbusch. Sie ist bei Amnesty Expertin für den Nahen Osten, die Mena-Region, Nordafrika. Und mit ihr habe ich vor der Veranstaltung äh, in einem Videogespräch gesprochen gesprochen. Katja Müller-Fahlbusch von Amnesty International. Sie haben vor kurzem einen Reality-Check herausgebracht, die groß angekündigten Reformen Katars. Was hat sich seitdem getan? Sind diese Reformen tatsächlich umgesetzt worden? Die Reformen, die auf dem Papier gut aussehen, sind in großen Teilen nicht umgesetzt worden. Sie stehen auf dem Papier, aber in der Praxis hat sich äh, für sehr, sehr viele Arbeiter und Arbeiterinnen nichts geändert. Ähm, das fängt an von der Möglichkeit, sozusagen frei den Job zu wechseln, was ja versprochen wurde, was de facto nicht passiert. Ähm, es geht weiter darüber, dass Löhne immer noch zu spät gezahlt werden ähm, oder nicht ausgezahlt werden. Es äh, passiert sehr häufig, dass äh, Pässe weiterhin eingezogen werden, Reisepässe. Und so ließe sich sozusagen die Liste noch lang, lange fortführen. Ähm, Tatsächlich ist der, die Umsetzung in der Praxis äh, mehr als durchwachsen. Sie haben in Ihrer Vorstellung des Berichts auch von Unbedenklichkeitsbescheinigungen gesprochen, von einer perfiden Praxis, dass es da zu horrenden Preisen kommt, dass damit regelrecht gehandelt wird. Können Sie das vielleicht mal ausführen? Genau, vielleicht ganz kurz zu diesen Unbedenklichkeitsbescheinigungen. Es ist ja so, dass ähm, Kern des sozusagen des Kafala-Systems ist, dass der Arbeitsmigrant oder die Arbeitsmigrantin direkt an den Arbeitgeber gebunden ist und damit auch nicht frei ist, sozusagen selbstständig den Job zu wechseln, diese Entscheidung zu treffen. Und das war eine der zentralen Reformen, die Katar angekündigt hat, dass sozusagen Arbeitsmigranten jetzt selbstständig den Job wechseln dürfen. Vorher brauchten sie immer, wenn sie das wollten, eine Art Unbedenklichkeitsbescheinigung des Arbeitgebers, der dann gezeichnet hat, ja, mein Arbeitnehmer darf wechseln. Das sollte abgeschafft werden. Auf dem Papier ist es abgeschafft. In der Praxis ist es nicht so. Und was wir sehen, ist, dass äh, zum Beispiel in den Stellenanzeigen das wieder auftaucht, tatsächlich als formale Anforderung an Arbeitsmigrantinnen, wenn sie wechseln wollen, dann müssen sie äh, sozusagen diese Unbedenklichkeitsbescheinigung äh, vorweisen. Und was ähm, sich eine Reihe von Arbeitgebern jetzt hat einfallen lassen, ist, dass sie sozusagen aus dieser Unbedenklichkeitsbescheinigung tatsächlich noch eine Profitquelle machen ähm, und von den Arbeitsmigranten fordern, Teilweise das fünf- bis fünfzehnfache eines Monatsgehaltes zu bezahlen, um diese Unterschrift darunter zu setzen, sodass der Arbeitsmigrant die Stelle wechseln kann. Mhm. In Katar gibt es keine unabhängigen Medien, auch keine freie Zivilgesellschaft. Welche Institutionen bräuchte dieser Staat, bräuchte diese Gesellschaft, damit diese Reformen langfristig umgesetzt und überprüft werden können? Na von staatlicher Seite ähm, ist es ganz klar die Arbeitsinspektion. Es gibt eine Arbeitsinspektion, die ist aber völlig unzureichend. Das muss ausgeweitet werden. Wenn Katar es wirklich ernst meint, dann ist das ein ganz oder wäre das ein ganz starkes Signal, die Zahl der Arbeitsinspekteure auszuweiten, Arbeitsinspektionen an Arbeitsstätten zuzulassen, sodass wirklich kontrolliert werden kann, was von diesen Reformen wird umgesetzt und was nicht. Und dann auch tatsächlich Brüche für das Arbeitsrechts zu ahnden äh, und zu verfolgen. Es müsste eigentlich auch passieren, dass die Arbeitsgerichte sozusagen ausgeweitet werden, dass die leichter zugänglich werden für Arbeitsmigranten und Arbeitsmigrantinnen. Auch das ist heute immer noch ein großes Problem. Und ähm, last but not least, es ist ja für Arbeitsmigranten immer noch nicht möglich, sich in Gewerkschaften zu organisieren. Wenn Katar es wirklich ernst meint mit der Verbesserung der, Rechte, der Rechten von Arbeitsmigrantinnen, dann erlaubt Katar Gewerkschaften, sodass Arbeiter, Arbeiter sich organisieren können, dass sie ein Streikrecht haben, dass sie äh, das Recht haben, Löhne kollektiv zu verhandeln und äh, sozusagen eine Gegenmacht zu den Arbeitgebern aufzubauen. Also das sind ganz entscheidende Stellschrauben. Und an denen müssten wir und können wir Katar auch messen, wie ernsthaft der politische Wille zu diesen Reformen wirklich ist. Sie haben für Ihren aktuellen Report kaum noch oder wenig mit Arbeitern vor Ort gesprochen. Ist Ihre Recherche, ist Ihre Forschung zunehmend schwerer geworden? Ist es beeinträchtigt worden? Also man muss dazu sagen, dass ähm, wir als Amnesty, wir können nach Katar reisen. Wir können auch mit der katarischen Regierung sprechen, mit den Behörden sprechen. Man hört sich unsere Kritik an. Das ist, sage ich, betone ich extra, weil das auch in der Region keine Selbstverständlichkeit ist. Es gibt sehr, sehr viele Länder in der Region, wo wir davon nicht mal träumen können. Also das können wir. Wir sehen nur schon, dass der Ton sozusagen durchaus auch rauer wird. Wir sehen, dass Arbeitsmigranten und Migrantinnen zunehmend Angst haben, sich auch zu äußern, weil sie in allererster Linie Angst haben vor Repressionen durch ihre Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen. Und um die zu schützen, äh, führen wir Interviews häufig mit ehemaligen Arbeitsmigrantinnen, die schon wieder ausgereist sind ähm, und wir führen sie sozusagen aus der Ferne, um sicherzustellen, dass wir da niemanden gefährden. Sie wie viele andere wurden in den vergangenen Monaten immer wieder auf einen möglichen Boykott der Weltmeisterschaft angesprochen. Sie selbst bringen diese Debatte nicht äh, an oder sie stoßen sie nicht an. Warum nicht? Naja, wir als Menschenrechtsorganisation, wir haben sozusagen, wir sehen unsere Rolle da ein bisschen anders. Wir sehen unsere Aufgabe darin, Menschenrechtsverletzungen zu dokumentieren, sie öffentlich zu machen und dadurch sozusagen Druck für Veränderungen aufzubauen. Wenn andere Organisationen, zum Beispiel Fan-Vereinigungen oder so, aus diesen Informationen andere Schlüsse ziehen, dann ist das ihr gutes Recht, aber es ist schlicht und ergreifend unserer Meinung nach sozusagen nicht unsere Aufgabe, nicht unsere Rolle und sozusagen Boykottforderungen gehören quasi sozusagen nicht zu unserem Instrumentenkasten. Und wir tun das ja auch nicht bei anderen Großveranstaltungen. Wenn, dann müssten wir jetzt auch über China reden. Dann hätten wir in der Vergangenheit auch über Russland reden müssen. Da ist die Kette sehr, sehr lang und das ist sozusagen schlicht und ergreifend sozusagen nicht unser Arbeitsansatz. Und ein Problem ist natürlich, dass wenn Menschenrechte erst nach einer Vergabe sozusagen eine Rolle spielen, dann stehen wir vor der Situation, dass wir eigentlich noch die Scherben zusammenkehren müssen. Und deswegen ist unsere Forderung eigentlich, ähm, die Menschenrechte und menschenrechtliche Prüfung, die muss vor einer Vergabe stattfinden. Weil ansonsten ist es sozusagen nur noch Schadensbegrenzung, was wir betreiben können. Jetzt hören uns ja wahrscheinlich auch viele Fans, Aktivisten, die überlegen, ob sie diese WM verfolgen sollen im Fernsehen, ob sie vielleicht sogar dorthin reisen sollen. Haben Sie eine Empfehlung? Wie kann man in Deutschland, wie kann man in Europa für Menschenrechte in Katar werben aus der Ferne heraus, ohne dass sich vielleicht der Gastgeber die Gastgeberinnen bevormundet und kritisiert fühlen aus der Ferne? Also ich finde, die, ähm, die Fans äh, tun da schon sehr viel. Die Fans sind sehr, sehr lautstark und die fordern ein Engagement ein von der Nationalmannschaft, vom DFB und dann auch sozusagen über den DFB von der, von der FIFA und von der UEFA, die ja sozusagen auch jetzt sozusagen mittelbar, aber sich doch mit Katar endlich beschäftigt und der Frage der Arbeitnehmerrechte. Und ich finde, das ist ein sehr, sehr ähm, wichtiger Hebel. Und Fans müssen klar machen, dass sie nicht länger bereit sind, äh, sport zu zu besuchen oder, oder sozusagen äh, zu, zu sehen äh, und diese Fragen von Menschenrechten auszublenden. Dieses Thema muss im Profisport ankommen und da können die Fans eine, eine, eine große, große Wirkung erzielen und müssen klar machen, was sie nicht wollen, was sie erwarten von den Verbänden, was sie von den Spielern erwarten, sodass die dann ihre Stimme und ihr Gewicht auch in den internationalen Verbänden einsetzen, um endlich für nachhaltige Verbesserung zu sorgen. Nicht bedeutet... sozusagen jetzt mit Blick auf Katar, sondern wir können ja darüber, wir können ja weiterreden und sollten auch darüber weiterreden, was muss sich denn strukturell in den Verbänden ändern? Also, wie kann denn die FIFA sicherstellen, dass bei den nächsten äh, Vergaben äh, die Menschenrechte vorher eine Rolle spielen und nicht erst sozusagen hinterher dann sozusagen äh, auf, auf, auf die Agenda kommen? Haben Sie den Eindruck, dass der Deutsche Fußballbund, die FIFA oder das Internationale Olympische Komitee sich inzwischen von Organisationen wie der ihren gut und regelmäßig beraten lassen? Nein, ich würde sagen, da ist die äh, Bilanz äh, durchwachsen. Also wir haben den Eindruck, dass im DFB durchaus ähm, äh, Bewegung in die Sache gekommen ist. Das Thema ist, ist, ist angekommen. Äh, wir würden uns da aber insbesondere, was die Rolle des DFB in der FIFA oder auch in der EFA anbetrifft, mehr wünschen. Und wir glauben, dass der DFB als starker, einer der wichtigsten Fußballverbände der Welt ähm, da sein Gewicht viel, viel stärker noch in die Waagschale werfen kann. Und ähm, was die FIFA anbetrifft, ähm, da sehen wir, dass sich da sagen, auch auf dem Papier einiges getan hat. Die FIFA hat ja auch ihre Vergaberichtlinien ähm, äh, überarbeitet und äh, sagt nun eigentlich, menschenrechtliche, die menschenrechtliche Prüfung muss vor der Vergabe stattfinden. Was wir jetzt aber vor wenigen Wochen gesehen haben, ist, dass äh, die FIFA beispielsweise die Club-WM im nächsten Jahr an die Vereinigten Arabischen Emirate gegeben hat. Und man sich schon ernster fragen muss, wo denn da bitteschön die menschenrechtliche Sorgfaltsprüfung gewesen sein soll. Das heißt, die FIFA hat zwar auf dem Papier was getan, aber in der Praxis reicht das noch lange nicht. Und das macht auch nicht den Anschein, als würde das so wahnsinnig ernst genommen werden. Also da ist noch sehr, sehr viel Luft nach oben. Katja müller fahlbusch vielen Dank für das Gespräch. Danke Ihnen. Ja. Wir sprechen auf Einladung der Rosa-Luxemburg-Stiftung und ihrer PartnerInnen über die WM in Katar und über die Sportindustrie. Sie können sich einschalten, Sie können Fragen stellen, nutzen Sie die Chatfunktion bei YouTube, Facebook oder selbst auf dem Portal der Luxemburg-Stiftung. Jetzt wollen wir mal über die Region selbst sprechen. Die Emirate wurden angesprochen, Katar, Saudi-Arabien, Bahrain. Da ist ein ja, Wettkampf äh, losgetreten worden um Sportereignisse, weil diese Länder... Eine Zukunft ohne Öl, ohne Gas sich wünschen. Sebastian Sohns ist bei uns, er ist Researcher am CAPO, einem Netzwerk von WissenschaftlerInnen, die sich mit Migration nicht nur, aber auch äh, beschäftigen. Sebastian Sohns, Sebastian Sohns, Katar, ein Staat, das Pro-Kopf-Einkommen, zumindest bei den Einheimischen, eines der höchsten weltweit. Warum braucht dieses kleine Land die Fußball-Weltmeisterschaft? Ich glaube, Katar hat die Fußball-Weltmeisterschaft und den Sport für sich entdeckt, um die eigene Verletzlichkeit zu bekämpfen. Äh, Katar ist ein sehr, sehr kleiner Staat, der in einer Sandwich-Position liegt zwischen den großen Rivalen am Golf, nämlich Saudi-Arabien und Iran, die sich äh, seit der iranischen Revolution 1979 doch sehr, sehr ähm, feindselig und rivalisierend gegenüberstehen. Und äh, Katar hat für sich die Strategie gewählt, insbesondere seit Mitte der 90er-Jahre etwa, ähm, seine Außenpolitik so weit zu diversifizieren, dass ähm, sie quasi damit unverletzlich werden, weil die Welt sie braucht. Und ähm, das geht über Wirtschaft, das geht über das, äh, eines der größten Gasvorkommen der Welt, das Katar äh, gemeinsam mit Iran ausbeutet. Das geht über politische Verbindungen. Ähm, man hat äh, sehr konziliante Beziehungen eigentlich zu allen Akteuren auf der Welt, ob das die Taliban sind, ob das die USA sind, die ihre größte Militärbasis in Katar haben, äh, ob das Russland ist, die Türkei etc. Und damit hat man sich erhofft, äh, quasi unverwundbar zu werden. Werden. Sport spielt in dieser Strategie eine ganz entscheidende Rolle und zwar aus drei Gründen. Das erste ist Konsolidierung. Man möchte damit eben seine Position am Golf konsolidieren, man möchte auch die Macht des politischen Systems konsolidieren, weil man weiß, nicht nur durch die WM, sondern auch durch atp tennisturniere durch die Handball-Weltmeisterschaft, die stattgefunden hat und natürlich durch dieses massive Investment in Paris Saint-Germain, dass man Teil der Großen ist, dass man im Konzert der Großen mitspielen kann und damit stärkt man das politische System und stärkt den Emir, der zeigen kann, er ist eben auch über den Sport jemand, der Einfluss ausüben kann. Das Zweite ist tatsächlich Kommerzialisierung. Es geht darum, dass man versuchen möchte, seine Wirtschaft zu stärken, zu diversifizieren und Sportinvestitionen spielen hier eine ganz wichtige Rolle. Und das Dritte, und das haben Sie schon angesprochen, ist Konkurrenz. Es geht schlichtweg darum, dass man mit den anderen Nachbarn in Konkurrenz steht und Katar hat hier in den letzten Jahren eine Vorbildfunktion eingenommen, die vor allen Dingen in den Emiraten und in Saudi-Arabien sehr, sehr kritisch und skeptisch gesehen wurde. Äh, wenn Sie sich zurückerinnern, äh, im Juni 2017 haben äh, die VAE, die Vereinigten Arabischen Emirate, Saudi-Arabien, Bahrain und Ägypten einen Boykott, eine Blockade Katars äh, ins Leben gerufen und haben von Katar ganz viele Dinge gefordert. Ähm, da ging es um die Unterstützung von den Muslimbrüdern und anderen islamistischen Gruppierungen, die eingestellt werden sollte. Al Jazeera sollte eingestellt werden, die Unterstützung, die Zusammenarbeit mit Iran sollte gekappt werden. Aber es ging unterschwerlich auch darum, Katar die WM wegzunehmen, weil man gemerkt hat, wie stark Katar sich doch positioniert hat in der Region ähm, und das, äh, darauf war man schlichtweg neidisch äh, und äh, vor diesem Hintergrund ist ähm, die Sportpolitik Katars tatsächlich ein ganz, ganz essentieller Teil auch der geopolitischen Verwerfung in dieser Region und ähm, das hat äh, dazu geführt, dass man quasi konkurriert. Ähm, die VAE haben in Manchester City investiert, äh, Saudi-Arabien hat vor einigen Wochen über seinen Investmentfonds 80% von Newcastle United gekauft und man folgt damit dem Vorbild Katars. Wenn man auf die Medienberichterstattung in Deutschland, auch in Großbritannien, in Westeuropa über Katar schaut, dann kann man den Eindruck haben, dass die Wirtschaft hierzulande nichts mit Katar zu tun haben möchte. Eigentlich ist das Gegenteil der Fall. Können Sie mal das Netzwerk zwischen der deutschen Wirtschaft, zwischen deutschen Konzernen und Katar beschreiben? Was gibt es da für Verflechtungen? Ich glaube, die wirtschaftlichen Interessen sind mittlerweile so eng miteinander verwoben, dass man darüber sehr viel häufiger und offener sprechen müsste. Ähm, Katar hat investiert in große Unternehmen wie die Deutsche Bank oder Volkswagen. Und mit Sicherheit, mit Blick auf den Sport, ist das Investment in Bayern München äh, ganz zuvorderst zu nennen. Der Hamad äh, International Airport, also der staatseigene Flughafen Katars, äh, tritt als Trikotsponsor äh, vom FC Bayern auf. Und äh, das ist natürlich auch immer wieder Bestandteil von Diskussionen innerhalb der, äh, der Bayern München-Fanszene, äh, innerhalb des Sports grundsätzlich. Und es zeigt sehr wohl, quasi äh, wie unter einem... Brennglas, wie Katar seine Diversifizierungsstrategie vorantreibt. Je mehr man in Europa investiert, je mehr man in den Sport, aber eben auch in andere Unternehmen investiert, desto, desto unabdingbarer, desto unerlässlicher wird die Zusammenarbeit mit Katar. Das gilt aber nicht nur für Katar, sondern das gilt natürlich auch für die Vereinigten Arabischen Emirate und auch für Länder wie Saudi-Arabien. Es ist natürlich eine Konfliktbeladene, heterogene, komplizierte Region. Wie sieht denn das Auswärtige Amt, zum Beispiel Katar? Sehen die eher, ist da ein stabiler Partner? Wir hatten jetzt die Evakuierung von 10.000 Menschen aus Afghanistan. Wie sieht die deutsche, wie sieht auch die französische Außenpolitik den Staat Katar? Katar hat sich, wie ich schon kurz erwähnt hatte, da tatsächlich als ein unersetzlicher Partner er erwiesen, ähm, weil es stabil ist. Äh, der Stabilitätsbegriff hat natürlich wieder an Konjunktur gewonnen, nachdem man nach dem sogenannten arabischen Frühling doch sehr viel stärker darauf setzte, äh, was wollen die Menschen, äh, ist man jetzt wieder davon abgekommen, auch in der deutschen, auch in der europäischen Politik. Und ähm, man möchte mit Partnern zusammenarbeiten, ähm, die in einer, Sie haben es schon angesprochen, in einer sehr, sehr unruhigen und krisenbehafteten Region in irgendeiner Art und Weise Stabilität bewahren können. Und das kann Katar. Das hat Katar auch deswegen bewiesen, weil es eben mit jedem redet. Und äh, das tun andere nicht. Und von daher ist das Beispiel der, des amerikanischen Abzugs aus äh, Afghanistan hier ein sehr, sehr prominentes, äh, weil, die, ähm, weil die katarische Regierung mit den Taliban über Jahre hinweg in, in Beziehungen stand und man jetzt die Kataris schlichtweg braucht. Das ist Teil der Strategie, die Katar in Bezug auf Soft Power, wie man ja dazu sagt, ähm, äh, vorangetrieben hat. Und von daher hat das Katar ja sehr smart gemacht. Und das kann tatsächlich auch ein Vorbild sein, für die Region, denn man sieht jetzt auch in anderen Ländern wie Saudi-Arabien zum Beispiel, dass man versucht, sehr viel stärker von dem Eskalationskurs, den man in den letzten Jahren gef gefahren hat, zurückzudrehen und in diesen zurückzudrehen und sich zum Beispiel auch mit regionalen Rivalen, mit dem Iran jetzt an einen Tisch zu setzen, weil man eben merkt, äh, Eskalation ist nicht das heiligmachende Mittel und Katar ist ja eher zum Vorbild geworden. Man sieht also, was für unterschiedliche Perspektiven es auf Katar und den Golf gibt. In Deutschland... Die Kritik ist groß und Susanne Franke ist bei uns. Sie steht stellvertretend für viele Millionen Fußballfans, die sich immer mehr abwenden von der glitzernden Fußballindustrie und für die die WM 2022 das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Susanne Franke stammt von der Schalker Fan-Initiative, einem Beispiel für viele, viele zivilgesellschaftlich organisierte Netzwerke im deutschen Fußball. Frau Franke, warum... Ja, wollen Sie nichts mit dieser WM zu tun haben. Sie sind auch Teil von Boykott Katar. Erzählen Sie uns ein bisschen über dieses Netzwerk. Wer kommt da zusammen? Wie organisieren Sie sich? Boykott Katar ist entstanden durch einen Aufruf, einen wunderbaren Text zweier Autoren, Bent Bayer und Dietrich Schulz-Marmeling, die dann Menschen angesprochen haben, von denen sie vermuteten, dass sie offene Ohren fänden. Und so war es dann, ohne dass das Netzwerk eine Werbeagentur beauftragt hätte oder ähnliche Späße, ähm, haben wir inzwischen, ich schaue noch mal nach, über 1000 Menschen, die gezeichnet haben und über 56 Fan-Organisationen, die Mitglied sind. Ähm, und es wurde ja gerade so schon im ähm, Amnesty-Beitrag gesagt, es ist natürlich kein Repertoire von Amnesty, ein Boykott, aber es ist einer von uns. Wir boykottieren nicht ein Land und nicht den Dialog. Gerade der heutige Dialog ist spannend. Ich mache mir ständig Notizen nicht, um zu widersprechen, sondern weil dieser Lerneffekt so wichtig ist. Aber wo sehen wir denn im deutschen Fußball diesen offenen Diskurs? Sehen wir den in Bayern? Nö. Ich behaupte mal, nein. Sehen wir den im DFB? Sehen wir nicht. Und wenn Fußball ein Business ist, dann kann man den auch sauber machen. Und wenn Fußball ein Produkt ist, dann muss man auch gucken, Wer will das Produkt? Und ich kenne unglaublich viele Fußballfans, die dieses Produkt WM 2022 nicht wollen. Die Haltung gilt übrigens nicht nur für diese WM, die ist nur ein überragendes Beispiel. Wir tragen die gleiche Haltung natürlich auch in die Bundesliga. Als Schalker mit Gazprom als Sponsor seit 2007 wissen wir da durchaus, wovon wir reden. Können Sie uns ein bisschen erzählen über die Formate? Also kommt man überhaupt rein in die Geschäftsstellen des Fußballs? Wird eine E-Mail beantwortet? Muss man provozieren? Muss man manchmal auch eskalieren in Anführungsstrichen? Wie schaffen Sie sich, erschaffen Sie sich Gehör? Es bezieht sich die Frage jetzt primär auf die Liga oder wirklich auf die WM und das Thema boykott Fußballoffizielle generell? Ähm ehrlich gesagt, ähm, exakt alle Mittel wählen. Ähm, zum einen gibt es bei sehr vielen Vereinen, egal welche Struktur die haben, Schalke ist noch ein e.V., ähm, ganz normale Mitgliedsmittel. Wir sehen jetzt gerade, wie man in Bayern versucht, einen Antrag durchzubringen. Das heißt, es gibt formale Mittel in der Vereinsstruktur. Es gibt die klassischen Mittel, ähm, auch Fans darauf hinzuweisen, dass sie nicht losgelöst von diesen äh, Strukturen existieren. Das Thema Lieferkette, ähm, Nachhaltigkeit und Menschenrechte kennen wir jetzt natürlich von den Großbaustellen. Wir kennen das aber genauso in der Produktlandschaft. Ich kann erwarten, ähm, ein gutes Essen in Stadien zu bekommen. Ich kann erwarten, dass man sich die Nachhaltigkeit von Lieferketten und Produkten anguckt und da kann ich mich mit allen wunderbaren rechtsstaatlichen und wir haben sie ja demokratischen Mitteln für einsetzen. Ähm, und das tun wir. Wir werden aber auch lustige Dinge tun, nämlich unterschiedlich guten und schlechten Fußballspielen, statt die WM zu gucken. Sie haben gerade den FC Bayern angesprochen, der vermutlich besonders aktiv ist in der Region, der seit mehreren Jahren zum Trainingslager nach Doha fliegt, der eine Partnerschaft hat mit der staatlichen Fluglinie Qatar Airways und wo jetzt Fans äh, versuchen, einen Antrag auf der Jahreshauptversammlung durchzubringen, wonach es zur Abstimmung kommt, ob man dieses Engagement beendet. Man weiß nicht, ob das Ganze diskutiert wird. Mehrere Berichte legen den Eindruck nahe, dass kritische Fans auch immer wieder ja, klein gehalten werden sollen. Wie ist das bei Ihnen? Wie ist das bei Ihren MitstreiterInnen? Ist das so, dass je kritischer man ist, desto mehr gilt man auch vielleicht bei anderen Fans als Nestbeschmutzer? Auch da haben wir viel hinter uns. Ja, natürlich kann das passieren. Das passiert den, den Kollegen bei Bayern. Das passiert den vielen Organisationen, die im Netzwerk Boykott Katar aktiv sind. Die Kollegen von der FAN-INI sind schon beschimpft werden. Ich persönlich bin beschimpft worden. Und das muss man hinnehmen und mit den Freunden im Notfall ein Bier drauf trinken. Aber die Themen, die wir ansprechen, haben ja eine gesamtgesellschaftliche Qualität ähm, und eine Wertigkeit, die vereinsübergreifend ist. Das ist ja das Schöne an der ganzen Nummer. Da wird man nicht sagen, oh mein Gott, das sind Schalker. Ähm, schauderhaft, da kann ich jetzt leider nicht mitarbeiten. Ähm, und das passiert auch nicht. Und damit sieht man, dass wir über Werte reden, für die wir einstehen. Und natürlich stoßen wir auf Widerstände, natürlich auch in den eigenen Reihen. Aber wie gesagt, den Diskurs kennen wir in Gelsenkirchen seit 2007. Ich erinnere mich an eine erste Stellungnahme und ich erinnere mich an eine wenig Freundlichkeit, die da aufkam. Die Frage ist halt, ähm, erst das Fressen und dann die Moral. Oder dürfen wir erwarten, dass man auch Business sauber und nachhaltig und gerecht machen kann. Und ich finde, wir dürfen das. Wir wollen ja heute über die Empörung, über die Unzufriedenheit hinausgehen und Ideen entwickeln, wie man die Branche vielleicht ein bisschen kitzeln kann. Eine Organisation wie die, die Jonas Burgheim vertritt, die hätte es vielleicht vor 10, 15 Jahren auch noch nicht gegeben, nämlich das Zentrum für Menschenrechte und Sport e.V. Was hat es mit dieser Institution auf sich? Braucht man solche Netzwerke, braucht man solche Allianzen, damit der DFB, damit die FIFA einen überhaupt hören? Herr Burkheim, erzählen Sie uns ein bisschen was über Ihr neues Zentrum. Ja, herzlichen Dank erstmal und ähm, ich bin zunächst mal auch ganz angetan, dass wir hier heute zusammensitzen, weil wir haben vor äh, einigen Jahren ähm, das Thema Menschenrechte im Sport eigentlich noch gar nicht so gegriffen und vielleicht auch manchmal noch gar nicht so begriffen. Und es ist ungeheuer wichtig, dass wir ähm, darüber diskursiv und auch mit unterschiedlichen Positionen und Meinungen uns austauschen. Hoffentlich kommt das ja auch später dann noch aus, der, ähm, aus dem Off praktisch der Zuschauer, die leider nicht hier sein können. Ähm, das Zentrum für Menschenrechte und Sport e.V. haben wir im vergangenen Jahr äh, gegründet als gemeinnützige, unabhängige, gemeinnützige Organisation. Wir sind daher noch äh, jung und ähm, haben auch ähm, die typischen Herausforderungen, die eine neue zivilgesellschaftliche Organisation nun eben hat. Wir ähm, suchen nach Engagierten äh, und Aktiven, die sich einbringen. Wir ähm, haben erste kleine Mittel äh, aus Fördertöpfen von staatlicher Seite, aber wir sind noch nicht äh, ansatzweise so, dass wir äh, groß auftrumpfen können. Aber wir haben ähm, das Zentrum gegründet, weil wir eben ähm, seit Jahren eigentlich mit dem Thema Menschenrechte und Sport in verschiedener Form in Berührung waren äh, beruflich ähm, und dieses Thema seit langem verfolgt haben und zu der Überzeugung gelangt sind, dass äh, die Menschenrechte im Sport omnipräsent sind, aber ganz oft es sehr schwer fällt, diese Menschenrechte zu greifen und zu packen. Ähm, wir haben jetzt das große Thema Weltmeisterschaft in Katar wo jetzt sehr viel dran geknüpft wird. Ich möchte aber auch ein bisschen aufblenden und sagen, das Thema Menschenrechte und Sport und äh, der Titel der Veranstaltung v mit System bringt es ja sehr schön auf den Punkt, äh, hat mitnichten nur mit den Sportgroßveranstaltungen zu tun, sondern ähm, das Thema Menschenrechte ist im gesamten Sport von Relevanz, in allen Sportarten und es ist ähm, auch im Breitensport von großer Relevanz, wenn ich zum Beispiel denke ähm, an die Kinderrechte, ähm, an ähm, sexualisierte Fälle von von sexualisierter Gewalt, interpersoneller Gewalt, an Diskriminierungen, ähm, an ähm, Fragen von äh, Rassismus, ähm, äh und ähm, Antisemitismus und so weiter. Wir haben überall Menschenrechtsbezüge und wir wollen als Zentrum für Menschenrechte und Sport diese, dieses Thema, was ein sehr, sehr breites ist, was uns natürlich auch äh, sehr fordert dadurch, äh, auffächern und ihm ein äh, gewisses äh, Zuhause geben, als ein Anlaufpunkt dafür dienen, Informationen zusammentragen, als Mittler dienen auch, wenn es zu diesem Thema ähm, Herausforderungen und Fragen gibt ähm, und ähm, als ein Akteur dienen, der eben auch Anstöße gibt, wie man mit, dieser, ähm, mit diesen Fragen besser umgehen kann und da ähm, haben Sie ja auch nachgefragt. Ähm, gehe ich gerne noch etwas drauf an, aber ich merke, Sie, Sie äh, fragen nach. Ich möchte, ich bin mir manchmal unschlüssig. Auf der einen Seite finde ich es toll, dass es so viele Organisationen gibt. Auf der anderen Seite frage ich mich, es gibt ja auch Gesellschaftsspiele, gerade übrigens Preisträger beim Julius Hirschpreis. Ähm, es gibt Fair. es gibt so viele kleine Netzwerke. Und ich frage mich, ob es vielleicht besser wäre, wenn, wenn diese... Organisation innerhalb der Industrie wären. So ein Zentrum für Menschrecht und Sport könnten ja eine wunderbare Abteilung, wunderbare Abteilung beim FC Bayern sein, beim DFB, also das Know-how in die Struktur. Sehen Sie das ähnlich oder provozieren Sie lieber von außen? Nein, ähm, wir provozieren vielleicht gar nicht so sehr, sondern wir wollen eben aufklären und Informationen ähm, zusammentragen und auch Schulungsangebote ähm, entwickeln. Da sind wir jetzt äh, in zehn Tagen, findet das erste Seminar äh, von uns angeboten in Frankfurt beim Landessportbund statt, ähm, wo wir Vertretern aus dem organisierten Sport einfach Informationen, grundlegende Informationen, auch weitergehende Informationen, je nachdem, wie die, ähm, wie die Interessen und die Informationslage ist, zu dem Thema Menschenrechte und Sport vermitteln wollen und vermitteln werden. Und das ist eines ähm, der Vorhaben, was wir in, in Zukunft auch stärker ähm, forcieren werden und auch national ähm, ausbreiten möchten, dass wir eben informieren, dass Sport ähm, und Menschenrechte eigentlich immer verbunden sind und dass wir auch Menschenrechtsbildung im Sport brauchen. Wir haben jeden Trainer, der mit Menschenrechtsfragen in, in Kontakt kommt und in Verbindung steht. Aber wenn Sie ähm, ja auch nach dem, sagen wir mal, nach einigen Lösungen gefragt haben oder Anstößen dazu, ähm, was man machen könnte, auch in Bezug auf die größeren Bilder, mit denen wir ja gestartet sind. Dann möchte ich da auch ganz ähm, explizit nochmal hinweisen darauf hinweisen, äh, auf die Thematik ähm, Wirtschaft und Menschenrechte und auf das Themenfeld ähm, der UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte und des in Deutschland ja beschlossenen äh, Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetzes. Ähm, wir haben heute einen neuen Koalitionsvertrag vorgelegt bekommen. Darin äh, ist ein Satz, der äh, mich sehr freudig stimmt, äh, dass bei Sport Großveranstaltungen künftig äh, strikt äh, die Beachtung der UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte und die Nachhaltigkeit äh, berücksichtigt äh, werden soll. Das ist ein sehr, sehr wichtiges Signal. Zunächst mal ein Signal. Das ist eine Tendenz, die wir im Sport insgesamt international sehen, dass ähm, in der Sport Policy insbesondere, also in der Sportpolitik, sehen, dass diese Forderung gestellt wird und bei ersten Organisationen auch sehen, dass Schritte in die Richtung gegangen werden. Ähm, wir haben da vielleicht in unserem Thema heute ähm, etwas. Ähm, ironischerweise die FIFA als ein Vorreiterakteur auf dem Papier, ähm, die eben sich schon sehr früh 2016, 2017 im Vergleich zu anderen Organisationen des Sports mit dem Thema Wirtschaft und Menschenrechte befasst hat, sich eine Menschenrechtspolitik gegeben hat. Wir haben in Deutschland auch als ersten nationalen Fußballverband, muss man so sagen, und äh, neben einigen anderen Verbänden, eine Handvoll ungefähr in Deutschland, äh, den DFB, der sich auch eine Menschenrechtspolitik gegeben hat. Und nun ist es eben daran, dass durch die Arbeit der verschiedenen Organisationen und wir sehen uns da in einer großen Partnerschaft und Gemeinsamkeit mit den anderen Akteuren, die Sie angesprochen haben, dass wir ähm, dafür sorgen, dass dieses Thema weiter an der Tagesordnung bleibt, dass wir Druck aus den verschiedenen Richtungen, auf die wir gerne noch später weiter eingehen können, aufbauen und dass wir ähm, das Thema Menschenrechte und Sport in die ähm, Strukturen und das System des Sports so einbetten, wie es auch künftig im Bereich der Wirtschaft von der Bundesregierung ähm, erwartet wird, denn auch der Sport ist neben vielem anderen, wo wir ja alle von profitieren und äh, das Soziale genießen, ein großes Wirtschaftsfeld geworden. Viele dieser Themen kommen natürlich auch in der neuen Broschüre der Rosa-Luxemburg-Stiftung zur Sprache. Wir schauen nicht nur auf Katar, sondern auf das System, die Nachfrage, warum ist dieses System so groß? Und es geht auch um die sogenannten Entsendestaaten. Warum machen sich Menschen aus Nepal, aus Indien, aus Bangladesch auf den Weg nach Katar? Und da haben wir jetzt ein Video vorbereitet einer Gewerkschaftsaktivistin aus Nepal, nämlich Smriti Lama. Sie vertritt die Organisation gefond Das ist der größte Gewerkschaftsverbund in Nepal. Film ab! hello namaste brothers and sisters, comrades out there my name is smriti lama i'm acting secretary of the g Fund. as we are gathered here today for the discussion of the nepali migrant workers in this regard the flow of migrant workers to several destinations worldwide has become the common phenomena as we all know the economy of the both sending and destination countries are actual obliged to the hard work of the Nepali migrant workers or the migrant workers that they have done very hard work for the countries if we talk about the nepali wall of work over 400,000 young people are estimated to enter in labor force every year labor migration has provided the employment opportunity for the nepali young workers around 56 to 60 of the nepali household is linked up with out country migration which shares remittance not less than 28% to 30% of the GDP of Nepal. Apart from India, it is estimated that around 3.5 million Nepali migrant workers in various countries with the major destination, Qatar, Malaysia and other GCC countries. If we talk about the Qatar, it has been marked as a major destination for Nepali migrant workers. Qatar treatment of the migrant workers has been under the spotlight since it was awarded to hosting the football's 2022 World Cup in 2010. Generally, migrant workers are hired for the work which is considered minimal, dangerous and denied by the citizen of the country. Nepali migrant workers have to perform such a work in a precarious environment, forced to work in different jobs altogether with the leisure ways than the signed contract not renewing the workers visa in time and forcing them to work in illegal status extreme exploitation under the bureaucratic shadow abuse mental torture unhygienic workplace and stay occupation disease are the some of the common problem faced by the migrant workers The migration phenomena uh, after 2010 was just like uh, every day more than 1,200 to 1,500 Nepali workers are leaving country for the better job opportunity. And about 10 to 12 coffin we used to receive. This was the very painful moment for us. In this situation, as we have been working on the safe migration issues since 1994, Our initiation beyond the border is an ongoing issue for us. Ziphan has been assisting Nepali migrant workers in major destination countries through the support groups. Ziphan has initiated as for the situation of the different destination country, which is known as a Ziphan formula to protect Nepali workers in destination countries, such as the contract the trade union of the destination country, get the membership of the trade union in contact and pay the membership dues, Request them to resolve the problems. If there is no trade union in destination country, or if the trade union of destination country does not organize migrant workers, then organize among yourself and utilize the country's law. This was our strategy beyond the border. Be in touch with the embassy and other human rights organizations apart from this different has conduct mou with the unions of the destination country to ensure the migrant workers right likewise in nepal series of lobby with the nepal government to conduct the bilateral agreement and the mou with the government of the major destination country have been concluded but the, in the case of gulf as gulf countries are major destination of nepali migrant workers the countries of arab world extremely different from the countries of other part of the world GIFAN has established Nepali Migrant Workers Association, GSG, in 2011 in Qatar. The situation was not so favorable like today. It was very hard to organize Nepali Migrant Workers in Qatar, country like Qatar, where there was no any right of the workers. So, in the silently, we had to organize, we had to form the GSC in Qatar. GIFAN is engaged in activities through the association to help the Nepali Migrant Workers in Qatar. So, after the decades-long struggle gives some rays of the hope. With the collective effort, some collective achievement has been seen. Like the continued effort of the trade union and other organizations have shown some good ray of the hope in Qatar especially in the labor migration, such as the ending the kafala system, the sponsorship system that required migrant workers to obtain their employer consent to change the job and adoption of the non-discriminatory minimum wage by the introducing these significant changes, Qatar has uh, delivered its commitment so these are the some of the issues which we can see uh, some good changes in qatar so we can just reflect these issues in other gsd countries also for that we really would like to appreciate all the helping hands and all the organization who were supporting us in our this struggle so thank you so much uh, for having us here thank you das war smriti lama von Fund in nepal Sebastian Sohns, Sie, Sie beschäftigen sich intensiv mit dem Netzwerk, die Arbeitsmigration. Da verdienen viele Menschen Geld, Agenturen, Schlepper, damit Menschen sich nach Katar oder in die Emirate aufmachen. Können Sie uns ein bisschen über diese Abhängigkeiten erzählen und was muss sich verbessern? Welche Verantwortung liegt auch bei den Entsendestaaten, damit es für alle etwas ja, würdevoller zugeht? Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Frage, die wir tatsächlich zu selten diskutieren in der Komplexität. Ähm, Migration ist ein Netzwerk, wie Sie es gesagt haben. Ist, äh, davon profitieren unterschiedliche Gruppierungen. Und äh, die wenigsten oder die, die letzten, die davon tatsächlich profitieren, sind die Migranten selbst. Ähm, die Situation in den Entsendeländern, ich habe in meiner Promotion vor allen Dingen zu Pakistan geforscht, ist so, dass ähm, aufgrund des wirtschaftlichen Drucks, weil man keinen Job in äh, Pakistan selbst findet, man das Land verlassen muss. Äh, das heißt, ähm, über Generationen hinweg sind Länder wie Saudi-Arabien, Katar oder die Vereinigten, Emiratischen, äh, die Vereinigten Arabischen Emirate zu ganz, ganz wichtigen Zielländern für südasiatische Arbeitsmigranten geworden. Und um dorthin zu kommen, ähm, muss man ganz viele Hürden überwinden, weil es ganz viele äh, Schlüsselakteure gibt, die man bestechen muss, äh, die einem äh, wohlgesonnen sein wollen, ähm, die mit einem Geld verdienen wollen. Das ist äh, zu Beginn erstmal sind es die jeweiligen Regierungen, ähm, die darauf angewiesen sind, dass viele ihrer, ihrer Landsleute das Land verlassen, um Rücküberweisungen in marode Wirtschaften zu transferieren. Pakistan sowie Nepal, wie wir haben es gerade gehört, leben hauptsächlich davon, dass diese Rücküberweisungen von Arbeitsmigranten an ihre Familien überwiesen werden, um überhaupt diese krisenhaften Wirtschaften am Laufen zu halten. Das heißt, man ist darauf angewiesen, tatsächlich Migranten ins Ausland zu entsenden und deswegen kümmert, kümmert man sich relativ wenig um den Schutz dieser Migranten, ähm, weil man sonst eine Einnahmequelle verliert. Äh, die zweite, der zweite wesentliche Akteur sind die Rekrutierungsagenturen. Ähm, zwar haben alle asiatischen Entsendestaaten versucht, das zu regulieren und stärker zu kontrollieren, aber nach wie vor ist das eine Gemengelage von kriminellen Strukturen, von Rekrutierungsagenten, die teilweise aus dem direkten familiären Umfeld sta stammen und äh, sich damit eine goldene Nase verdienen, um äh, quasi äh, die Migranten auszubeuten, indem man ihnen horrende Summen abnimmt nimmt und sie damit in die Verschuldung treibt. Das heißt, viele Migranten die in Saudi-Arabien zum Beispiel oder auch in Katar leben, müssen in den ersten zwei Jahren, in denen sie da sind, erstmal ihre Schulden abbezahlen, um überhaupt dann Geld verdienen zu können. Das führt auch dazu, dass viele über ihre schlechte Behandlung und über ihre schlechten Lebensbedingungen gar nicht berichten, weil sie sich schlichtweg schämen, weil sie sich gegenüber ihren Familien ja verpflichtet haben, ins Ausland zu gehen, um ihre Situation zu verbessern. Sie sind ja nicht nur für sich verantwortlich, sondern über ihre daheimgebliebenen Familien, teilweise für ganze Dörfer. Und das ist eine Situation, die auch gesellschaftlich existiert, extrem äh, prekär ist und zu guter Letzt sind es natürlich die schwierigen Bedingungen in den Aufnahmeländern. Ähm, einige Verbesserungen gab es, Katar hat Reformen durchgeführt, ähm, die eventuell auch ähm, für andere Länder dann äh, gelten können, weil wenn wir uns überlegen, dass vielleicht nach Katar Saudi-Arabien irgendwann eine Fußball-Weltmeisterschaft ausrichten möchte, dann wird diese Diskussion auf jeden Fall auch äh, dort noch viel intensiver geführt werden als bei Katar. Dietmar Schäfer, Sie als Gewerkschafter, der viel gesehen hat. Wenn ich mit Menschen in Katar spreche, dann fühlen sich viele missverstanden. Viele fühlen sich zu Unrecht kritisiert und manche nehmen auch das Wort Islamophobie aus Europa in den Mund. Ähm, natürlich ist Katar kein homogener Staat. Es gibt konservative Kreise, die die WM am liebsten zurückgeben würden. Können Sie mal die Auswirkungen der Debatte in Europa auf Katar beschreiben. Gibt es da wirklich Leute, die die Reformen jetzt zurückschieben wollen, weil sie merken, wir können ja eh nichts machen. Also, was sind die Konsequenzen der Diskussion in Westeuropa, in Nordamerika, in Katar? Also erstmal glaube ich, in Katar selbst sind das nur sehr, sehr wenige, die vielleicht frustriert sind aufgrund der öffentlichen Diskussion in der Welt und vor allen Dingen in Europa. Was die Situation in Katar betrifft, Es ist ja vorhin schon gesagt worden: Für Katar ist das ein wichtiger Teil dieser Sportveranstaltung und es werden mit Sicherheit noch viel viel mehr werden in Zukunft, um auch Reputation in der Welt herzustellen. So, ich möchte vielleicht, ich weiß, das ist für einen Moderator immer ganz schlimm, wenn der der, der antworten soll, <lacht> so ein bisschen abweicht, aber Sie können mich ja wieder einfangen. Ne? Äh, Typisch Politiker. Ja, ja, ja, ja. Nein, was, was, was, was mir wirklich viel Sorgen macht, und das ist ja gerade nochmal angedeutet angesprochen worden, sind die Länder, aus denen die Menschen anreisen. Beispielsweise nach Katar, weil es sind ja nicht nur kriminelle Strukturen, es sind teilweise Strukturen bis in die Politik hinein. Also ich habe selbst mit dem Arbeitsminister, dem ehemaligen Arbeitsminister in Nepal gesprochen und gesagt, ihr müsst das anders organisieren, ihr müsst das nicht über private Agenturen machen, sondern das muss staatlich kontrolliert sein. Da sagt er, das geht hier nicht. Ich habe erst später erfahren, dass die ganze Familie in diesen Strukturen der privaten Arbeitsvermittler drinsteckt. Das heißt, da gibt es dann überhaupt gar keinen, gar keine äh, Kontrolle und überhaupt gar keine äh, Absicht. Insgesamt, was die Diskussion in Europa betrifft, kann ich nur, ich sage mal, auffordern, kritisch zu betrachten äh, die Situation äh, in den unterschiedlichen Ländern, wo beispielsweise Sportgroßveranstaltungen stattfinden. Ich, äh, warne aber davor, in einem laufenden Prozess wie jetzt beispielsweise in Katar zu sagen, bei allem Verständnis, ich war auch voll Boykott, <lacht> bei allem Verständnis jetzt zu sagen, wo wir schon so weit fortgeschritten sind und Prozesse eingeleitet worden sind, die sicherlich noch nicht ausreichen, die bei der Implementierung aufgrund der zu wenigen Kontrolleure wirklich noch große Schwächen haben. Aber ich warne davor, das Dingen jetzt zu stoppen, weil es hilft den Menschen, den Arbeitern in Katar nicht. Denn die, mit denen wir reden, die sagen uns, seid ihr euch drum kümmert, ob das jetzt die BAI ist oder auch andere NGOs, die da unten ja rein- und rausreisen können, seid ihr euch drum kümmert, ist die Situation für uns besser geworden. Sie ist nicht perfekt, aber sie ist besser geworden und ich würde befürchten, wenn also jetzt irgendein Crash käme und man sagen würde, eine Nationalmannschaft nach der anderen boykottiert Katar, dass dann das Interesse in dem Land verloren geht und man sagt Schluss, aus, vorbei und wir drehen die Reformen zurück. Sie Liebes Publikum, Sie kommen gleich zu Wort. Ich möchte trotzdem noch unsere beiden Gäste fragen. Jonas Burkheim in Dänemark, da gibt es jetzt die Idee, dass zumindest ein Teil-Boykott, ja, dass einige Sponsoren fernbleiben, damit auch auf äh, Fläche verzichten, aber damit ein Signal senden. Wir haben noch gar nicht über die Akteure, über die Fußballer selbst gesprochen. Leon Goretzka hat das Herz gezeigt. Es gab die T-Shirts, Human Rights. Es wurde viel über Scheinheiligkeit diskutiert. Was würden Sie sich von den Fußballern, von den Hauptdarstellern wünschen? Was wäre glaubwürdig? Na, Ich denke zunächst mal, ähm, man sollte darauf hinweisen, dass ähm, sich Profisportler natürlich auch in einem System bewegen und sehr stark in dem System ähm, profitieren durch ihr äh, Gehalt, ähm, aber auch andererseits ähm, sich sehr vielen, ähm, äh, sagen wir mal, vertraglichen und sonstigen Dingen bewegen. Es gibt in den letzten Jahren ähm, ja auch zunehmend eine Entwicklung, übrigens auch im Koalitionsvertrag, jetzt fester verankert, dass sich Athleten organisiert haben und stärker zum Sprachrohr geworden sind. Athleten Deutschland ist das, was ich anspreche, im Koalitionsvertrag steht, dass sie nun lang, langfristig äh, unterstützt werden sollen von der Bundesregierung. Ich halte das für eine sehr wichtige ähm, ähm, Sache, dass Athleten Positionen formulieren können, wenn sie es möchten. Es ist aber eine sehr, sehr große Entscheidung für äh, jeden Athleten, das tatsächlich, oder jede Athletin und jeden Athleten, das tatsächlich zu tun und um nach vorne zu treten. Denn da hängt ja wahnsinnig viel dran. Wir haben die historischen ähm, Beispiele und auch in jüngerer Zeit. Colin Kaepernick ist, in, ist uns allen ein, ein Begriff. Wir haben ähm, Carlos Smith in den 60ern. Äh, das sind Sportler, die haben im Grunde dann später nicht mehr viel ihren Fuß auf den Boden gekriegt in ihrem sportlichen Heimatgebiet, also in ihrer Sportart, und in ihrem Beruf. Ähm, das ist eine riesige Herausforderung. Gleichwohl gibt es eine ganze Reihe von Athletinnen und Athleten, die in den letzten Jahren sich bekennen wollten, sich bekannt haben, das tun auch über gesellschaftliches Engagement, über Stiftungen und so weiter. Es gibt die große Frage, und das ist auch übrigens eine menschenrechtliche Frage aus der Athletinnen- und Athletenperspektive, die große Frage ähm, der Meinungsfreiheit von Athletinnen und Athleten. Und da ist es eine ganz ähm, delikate Angelegenheit, denn wo ähm, wird diese Meinungsfreiheit gegebenenfalls aufgrund eines Beschäftigungsverhältnisses auch eingeschränkt, auch legitimerweise eingeschränkt oder nicht. Wo darf ein Athlet, eine Athletin ähm, eine politisches Statement absetzen? Was unumstritten ist, ist, dass außerhalb von Wettkämpfen, außerhalb von Stadien, ähm, Athletinnen und Athleten ähm, Privatstatements äh, ähm, jederzeit machen können und jederzeit ihre Meinung äußern können. Umstrittener und dann eben auch kritischer in den Kontexten ähm, des ähm, organisierten Sports wird es sicher, wenn es in die Arenen reingeht und das ist eine große Diskussion, die fängt an ähm, beim IOC ähm, mit der Regel 50.2, ähm, wo es so peu à peu eine Öffnung etwas zu beobachten gibt, aber wo immer noch ähm, kein Bekenntnis dazu da ist, dass man sich klar zu den Menschenrechten bekennen kann können muss. Und das wäre eine, eine, eine Basis, wenn man die Menschenrechte befördern will und die sagt, die Menschenrechte sind etwas, worauf wir uns ja alle verständigt haben als Völker der Welt, dann müsste das ja eigentlich in jedem Rahmen möglich sein und müsste das ja auch im Sinne von Organisationen sein, die sich eben vielen Werten zuschreiben. Das IOC hat sich so explizit den Menschenrechten noch nicht verschrieben, aber vielen Werten, die da eben reinspielen. Andere Organisationen, wie gesagt, haben dieses Bekenntnis mittlerweile gemacht. Aus meiner Sicht ist es so, wenn wir die Lösungen etwas betrachten, dass es zwar eine deutliche Trennung zwischen Staat und Verbänden und organisiertem Sport geben muss, das aber gleichwohl ähm, die, ähm, dass der Konsens ähm, der Demokratie, der ähm, Rechtsstaatlichkeit, der Menschenrechte etwas ist, ähm, was man sehr wohl ähm, erwarten kann, dass alle Organisationen die es hier im Lande gibt, ähm, sich diesen, äh, diesem Konsens verschreiben und da auch entsprechend handeln in ihrem Geschäfts- und sonstigen Handeln. Wir schlagen die Brücke zum Publikum. Susanne Franke, nächstes Jahr, da haben Sie einen anderen Plan. Back to Bolzen ist das Stichwort. Sie schaffen sich Ihre alternative kleine WM. Ich korrigiere erst mit dem Begriff Publikum. Genau das, ähm, genauso verstehen wir uns ja nicht primär. Ähm, nicht primär als Publikum und nicht als Konsument. Ich möchte aber noch äh, kurz was ergänzen zu Dietmar Schäfers. Was das Netzwerk Boykottiert Katar 2022 sagt, ist nicht der ernsthafte Glaube, dass diese Bewegung von ein paar tausend Menschen ähm, die Organisation und Durchführung der WM stoppen wird. Und vielleicht denken auch viele aus dem Netzwerk nicht mal, dass sie es sollten. Was wir sagen ist, warum wir die BM boykottieren. Und dafür haben wir eben viele gute Gründe. Und jetzt beantworte ich auch brav die Frage. Nur vorher bin ich natürlich fast geplatzt. Ähm, was wir tun ist... <lacht> danke, das ist auch Gelsenkirchener, ne? großartig. Ja. Ähm, was wir machen wollen, ist genau das, was wir nämlich tun, weil wir kein Publikum sind und keine Konsumenten. Wir werden keine Fanartikel kaufen, die aus ungerechten und unrechtmäßigen Herstellungen kommen für ein Produkt, was wir niemals haben wollten und deswegen auch nicht annehmen. Was wir tun werden mit Back to Bolzen und jetzt darauf achten, B2B kommt dabei raus, Like. Business to Business und wir wollen nicht Business to Business, wir wollen Back to Bolzen. Das ist, wo wir herkommen und das ist, was wir lieben. Und deswegen möchten wir alle dazu aufrufen, während der WM nicht allein in der und sagen, ich boykottiere gerade eine WM. Das ist nicht aufregend und auch gar nicht lustig, sondern geht raus, spielt Fußball. Wer halbtot ist, kann kickern, Tippkick spielen, da wollen wir nicht so sein watte pusten es raus. Ähm, wir versuchen gerade schon eine Halle in Gelsenkirchen zu kriegen. Wir wollen ein Turnier machen. Ähm, und bitte, die Aktion heißt, alle haben diesen einen Hashtag, alle heißen Back to Bolzen. Es geht nicht um Vereine, es geht nicht um einzelne Akteure. Es geht darum, dass wir zeigen, wo wir herkommen und was wir wirklich lieben. Und ähm, wenn wir so Club... Kleinkram und Egomanes rauslassen, kann das eine Riesenfreude werden. Und jetzt lächelt sogar der Moderator fast, als ob es mag. Ich lächle immer ganz neutral. Ach so, schade. Ich dachte ist die jetzt, Antwort vollendet? Ja, wenn es nur Back to Bolzen sein sollte, ja, das ist Back to Bolzen. Ähm, ihr findet uns, ähm, oh mein Gott, auf allen Social Media Kanälen gerne mucken und bitte gerne mitmachen. So, jetzt gehen wir mal ins Publikum. Sie haben sicherlich eifrig Fragen gestellt. Ulrike, Nadja, was, was äh, haben die Leute an unsere Gäste zu richten? Ähm, ja, tatsächlich war es eine ähm, vielschichtige ähm, Reaktion und Fragen im Chat. Ähm, die erste Frage, die wir jetzt ausgesucht haben für diese erste Runde, die erste von drei, ähm, ist mehr allgemeiner Art und vielleicht wollen da alle Referentinnen darauf antworten. Ähm, und ich zitiere, was soll man denn als ganz normaler Fan machen? Ähm, dazu gab es auch gleich eine Antwort, vermutlich von einem anderen Chat-Schreiber, äh, Schreiberin, Fußball schauen und keine Produkte der Sponsoren kaufen und sich bei ihnen beschweren, dass so viel Geld ins System gepumpt wird. Die zweite Frage richtet sich eher an Herrn Schäfers. Hier steht, ähm, ich zitiere, Zitat von Herrn Rummenicke vor zwei Wochen. Wir sind oft zu NGOs nach Brüssel geflogen und haben mit denen diskutiert, was man noch tun kann. Wenn ich ehrlich bin, haben alle immer bestätigt, weitermachen und nicht lockerlassen. Zitat Ende von Herrn Rummenicke. Die Frage an Herrn Schäfer lautet hier, gehört die IG Bau oder die BHI zu diesen NGOs, mit denen sich der FC Bayern oft in Brüssel getroffen hat? Und die dritte Frage geht an Herrn Sohns. Können Sie noch etwas zum Phänomen Arbeitsmigration in Katar bzw. in den Golfstaaten sagen? Die FIFA, der FIFA müsste ja schon vor der Vergabe bewusst gewesen sein, dass die Golfstaaten auf Arbeitsmigration bauen, um sich zu bereichern. Arbeitsmigration ist ja nicht nur im Baugewerbe zu finden. Könnte sogar von Menschenhandel gesprochen werden? Damit wir möglichst viele Fragen nehmen können, würde ich, würde ich vorschlagen, die erste Frage, was kann man als Fan machen, Herr Burkheim? Ja, zunächst mal ganz klar den Spaß am Sport nicht verlieren. Also das ist auch jenseits von den ganzen Großveranstaltungen und deswegen ist mir auch immer so wichtig, darauf hinzuweisen, dass das eben mit den Menschenrechten auch nicht bei den Sportgroßveranstaltungen aufhört. Wir können alle genauso weiter Sport treiben, uns wie auch immer organisieren und Spaß daran haben. Und das tut auch oft ganz gut. Und dann ist es so, denke ich, wir können eine Critical Mass bilden. Wir können uns zu dem Thema äh, hier austauschen, insgesamt austauschen, äh, einfordern, dass Journalisten wie Sie und äh, andere, die das ja schon tun, ähm, dazu berichten und uns dieses Thema ähm, weiter umtreibt und eben nicht nur die Ergebnisse und nur das, was jetzt äh, wieder an horrenden Summen für Sportler und meistens Profifußballer ähm, investiert wurde. Ähm, und ich denke, Druck von allen Seiten ist für so ein Thema unablässlich. Das haben wir auch gesehen beim, beim Lieferkettengesetz zum Beispiel. Das war vor vier Jahren noch nicht vorstellbar, dass es das gibt. Und dann gab es Petitionen mit 200.000 und mehr Unterschreibern und so weiter, wo wir sehen, das macht was aus. Und ähm, weiter eben auch einfordern, dass Organisationen ähm, sich dazu äußern, die da in der Verantwortung stehen und ähm, last but not least, das kann ich mir natürlich nicht verkneifen, kann man sich natürlich auch in Organisationen engagieren, ähm, die sich dem Thema jetzt verschreiben ähm, und ähm, sich Ehrenamtlich oder per Spenden oder anders einbringen, zum Beispiel im Zentrum für Menschenrechte und Sport oder bei Amnesty oder bei Organisationen, die sich eben dieser Thematik ähm, annehmen. Und es wird ja auch viel, weiter, viel weiteres entstehen. Gesellschaftsspiele hatte zu Veranstaltungen gemacht. Es ist gerade ein Buch erschienen im Werkstattverlag von, von Jakob Kreis, auch über die Region. Das Nahostmagazin Zenit beschäftigt sich intensiv mit dem Thema. Es wird in den verbleibenden zwölf Monaten bis zur WM viel Wissen erarbeitet und viele Netzwerke werden entstehen. Und Dietmar Schäfer spricht jetzt über das Interesse des FC Bayern. Ja, ich darf ja zwei Antworten geben, weil, äh, äh, weil äh, bei dem Thema, was kann man tun, äh, man kann eben ganz unten anfangen und darum äh, finde ich das sehr gut, was äh, du gesagt hast. Äh, natürlich auf die große Sportwelt gucken und was da ist, aber auch vor der eigenen Haustür gucken. Und äh, da hat man, glaube ich, genug zu tun bei fast allen Sportvereinen. Äh, denn wenn wir das Thema ernst nehmen, Menschenrecht, Arbeitsrecht, Lieferketten, Nachhaltigkeit, dann äh, muss man da auch mal gucken, was findet denn in unseren Stadien statt und wie verhält sich mein Verein. Ich fand das sehr interessant, dass der deutsche Fußballbund eine Europameisterschaft veranstalten möchte, die nachhaltig ist. So da lädt er also immer alle, ich sag mal NGOs ein, es gibt eine Stakeholdergruppe und die einzelnen Spielorte, sowohl die Stadien, die Vereine, als auch die Städte sollen sich mit diesen Stakeholdern, also diesen NGOs zusammensetzen und ein Nachhaltigkeitskonzept für den Spielort machen. Das findet noch immer nicht an allen, in allen Städten statt. Das muss man einfach sehen. Mein, in meiner Stadt auch noch nicht, meines Vereins FC Schalke 04. So, das heißt, da haben wir noch eine Menge Arbeit äh, zu tun. Und zu dem FC Bayern München, kleine Story, ganz kurz. Vor ungefähr einem Dreivierteljahr gab es eine Anfrage von Bayern München, weil die eine Veranstaltung planten, Gespräche mit NGOs und äh, ja, okay, da wäre ich ja dabei gewesen. Ich glaube, vor zwei Wochen hat diese Veran oder vor drei Wochen hat diese Veranstaltung stattgefunden. Äh, ich habe da jetzt keine Einladung gekriegt und äh, und der FC Bayern München hat mit der IGBAU oder der BHI bis heute nicht gesprochen. Nein. Gehen Sie auf den FC Bayern zu, auf den DFB, kriegen Sie die Handy nummer von Karl-Heinz Rommenige, vom DFB-Präsidenten, oder ist das. Sie sind ja eine Nummer in, der, in, der, in, dieser, in dieser Szene. Ja, ich brauche jetzt nicht unbedingt die Hand von Rommenige, aber. Aber die wahrscheinlich Ihre und ihr wissen. Aber wir gehen, wir, wir gehen also jetzt auf die einzelnen Vereine los und das machen also auf die einzelnen Clubs los, der Fußball-Bundesliga. Und das machen wir aber nicht nur hier in Deutschland, sondern unser Netzwerk geht schon seit einiger Zeit. An die nationalen Fußballverbände und an die Vereine in Europa und über Europa hinaus, weil wir insgesamt auch mit anderen, auch mit euch, also wir gemeinsam Druck aufbauen wollen zu diesem Thema, dass das in vielen, vielen Jahren, ich mache mir da nichts vor, das ist ein langer Prozess, wir uns nicht mehr darüber unterhalten müssen, nach welchen Maßstäben vergibt die FIFA oder die UEFA oder das Internationale Olympische Komitee Events. Interessant ist, dass die Nachhaltigkeitsforderung des Deutschen Fußballbundes, auch wenn der, auch wenn der DFB nicht zu loben ist, also das sind, äh, da gibt es genug zu kritisieren und der DFB spielt im Moment wirklich nicht eine besonders gute Rolle aufgrund seiner äh, Kopflosigkeit. Aber das Nach, der Nachhaltigkeitswille des DFBs kommt bei der UEFA überhaupt nicht gut an. Mit Blick auf die Zeit bitte ich Sebastian Sohn zu meine etwas kürzere Antwort beim Thema Arbeitsmigration in Katar. Yo, das ist natürlich extrem einfach, wenn man über ein historisches Phänomen sprechen soll, das ja schon seit Jahrhunderten in, den, in der Golfregion existiert. Ähm, ich versuche es wirklich kurz zu machen. Arbeitsmigration in den Golfstaaten ist existenziell für den Wohlstand in den Golfstaaten und hat begonnen äh, in der heutigen Form mit der Entdeckung des Erdöls und des Erdgases im 20, im, in der frühen Phase des 20. Jahr, Jahrhunderts. Damals haben die Golfstaaten begonnen, äh, vor allen Dingen arabische Arbeitsmigranten anzuwerben, äh, aus Ägypten, aus Syrien, aus dem Iran bis sie dann gemerkt haben, in den 60er, 70er Jahren, dass die ihnen zu politisch geworden sind, vor allen Dingen den arabischen Nationalismus dann einführen wollten, beziehungsweise auch über Demokratien gesprochen haben und dann ab den 70er Jahren sehen wir das Phänomen, über das wir auch schon gesprochen haben, nämlich hauptsächlich Arbeitsmigration aus Südasien. Diese Welle dauert bis heute an und ist tatsächlich auch quasi mit das Rückgrat des Wohlstand, Wohlstands in allen Golfstaaten. Ähm, wir haben mit Oman und Saudi-Arabien nur zwei Staaten von diesen sechs Golfstaaten, ähm, die wo die Bevölkerungsmehrheit Staatsangehörige sind. In den Vereinigten Arabischen Emiraten, in Katar, in Kuwait und in Bahrain ist die Mehrheit tatsächlich aus dem Ausland. Und das hat ja nicht nur wirtschaftliche Auswirkungen und politische sondern auch ganz massive gesellschaftliche Auswirkungen. Das heißt, wir sehen eine Diskussion über Überfremdung. Wir sehen eine Diskussion darüber, wie man Arbeitsmärkte nationalisieren oder saudisieren oder emiratisieren muss, um tatsächlich wie in einem großen Land wie Saudi-Arabien auch die Frustration innerhalb der eigenen jungen Bevölkerung zu bekämpfen. Das führt dazu, dass viele, viele Arbeitsmigranten ausgewiesen werden. Diese Situation hat sich durch Corona nochmal verschärft. Das wiederum verschlimmert die Situation in den Entsendeländern. Und von daher ist der Appell auch von mir nochmal, wir müssen dieses Phänomen einfach in einer größeren Form betrachten. Wir müssen es kritischer diskutieren und wir müssen vor allen Dingen die Akteure stärken, die sich für die Rechte von Arbeitsmigranten in den Golfstaaten und vor allen Dingen auch im Weg dahin einsetzen. Das Netzwerk von Sebastian Sohns, Capo, das äh, veranstaltet ein größeres Forum online am 30. November, da lohnt es sich auf jeden Fall mal vorbeizuschauen, mit Expertinnen zum größer übergeordneten Thema. Welche Fragen haben wir noch, Ulrike, Nadja? Äh, ja, es gibt noch äh, drei Fragen, die wir ausgesucht haben. Erstens äh, Stichpunkt sauberes Business. Kaum jemand würde etwa von Coca-Cola erwarten, Ihre Geschäfte irgendwo in der Welt wegen der Menschenrechtssituation dort zu hinterfragen, trotz aller Compliance-Richtlinien, die Coca-Cola sich gegeben hat. Beim Fußball ist es hingegen ein Thema. Greift es nicht doch viel zu kurz, Fußball in erster Linie als Business zu sehen? Ist das nicht auch der große Fehler der Verbände FIFA, UEFA, DFB? Die zweite Frage ähm, lautet folgendermaßen, die WM wird durch Korruption erkauft. Sie wird auf Kosten der Gesundheit und Leben der Fremdarbeiter sichergestellt und das rauschende Fest findet trotzdem statt. Ist das nicht ein fatales Signal für die Zukunft und künftigen Ausrichter? Und der dritte Punkt, äh, die Verbände wollen das große grad drehen. Denen sind die Fans egal. Die Fans wollen unterhalten werden und Guten Fußball sehen. Den Funktionären ist dies egal. Die Fans müssen die Verbände enteignen. Können die Gäste auf dem Podium da mitgehen? Die erste Frage würde ich mal an Susanne weitergeben, weil die sich auskennt mit Sponsoren die, und Firmen. Äh, also Coca-Cola wurde genannt. Ähm, äh, zweiteilige Antwort auf diese Frage ähm, weil die, die erste ähm, Aussage, der erste Hinweis war, keiner würde bestimmte Dinge von Coca-Cola erwarten, aber man würde es von Fußballvereinen erwarten. Das sehe ich vollständig anders. Ähm, es gibt hinlänglich Organisationen von, oh mein Gott, ähm, äh, Human Rights Watch, äh, Transparency International, also auf, auf, durchdekliniert auf allen Ebenen gibt es genug NGOs. Ich persönlich arbeite auch äh, hauptberuflich in der NGO. Also sprich, der Diskurs ist da genauso hellwach wie im Fußball. Ich nehme es eher umgekehrt wach, ähm, dass, er im Fuß war, dass er im Fußball nicht so wach ist. Und das Zweite ist, ob es zu so kurz gegriffen sei, den Fußball als Produkt zu sehen. Ja, natürlich. Äh, die Aussage war, wenn er ein Produkt ist. Und wenn er ein Business ist, dann haben wir als Fans das Recht, einen sauberen Business zu wollen. back to Bolzen, genau wie die um mich herum herumliegenden Menschen, wollen ja gerade, dass er kein Business ist und nicht nur als, als Produkt und als Geschäftsfeld gesehen wird. Aber genau in diesem Spannungsfeld der von vielen Fans auch ähm, kurz zusammengefasst wird als Against Modern Football. Genau in diesem Spannungsfeld müssen wir sagen, und wenn das so ist und wenn das immer mehr so ist und viel mehr als wir wollen, dann benehmen wir uns den Mechanismen dieses Businesses entsprechend mit den Forderungen, die wir haben. Johannes Burkheim, Sie wollen dazu was sagen, aber vielleicht schaffen Sie es, den Bogen von Ihrer Antwort auch zur Frage 3 äh, zu, zu bauen, nämlich zum, die Verbände zu enteignen. Was halten Sie davon? Können Sie das verknüpfen? Ja, ich kann das vielleicht verknüpfen. Ähm, Enteignung ist ein großes Thema in Berlin. Ähm, in dem Kontext höre ich es jetzt zum ersten Mal. Ähm, also ich würde vielleicht direkt nochmal anschließen an ähm, das was ähm, Susanne Franke eben auch äh, gesagt hat, ähm, der, die große Herausforderung ist aus meiner Sicht auch im Sport gerade, dass es beides ist. Es ist eine riesige soziale... Ein riesiger sozialer Bereich, ein gesellschaftlicher Bereich, in dem sich ganz viele Menschen ehrenamtlich engagieren, in dem ganz viele Menschen ähm, Wochenende für Wochenende ähm, Freude finden und zusammenkommen und so weiter. Und das ist eben ein Teil, der ist von ähm, Sportverbänden auch sehr stark organisiert. Das ist äh, zum Beispiel beim Deutschen Fußballbund ja äh, äh, ein ganz, ganz riesiger Bereich mit äh, über sieben Millionen Mitgliedern. Und gleichzeitig hat es sich eben so entwickelt, dass diese Verbände, die ja größtenteils eingetragene Vereine sind, jedenfalls in der Grundstruktur und äh, Vereine auch oft, ähm, dass, dass diese Verbände ähm, eben zu massiven Wirtschaftsakteuren auch geworden sind. Und der Umgang damit ist deswegen eigentlich fast noch schwerer als mit einfachen Unternehmen. Für Unternehmen gilt ab 2023 für Coca-Cola, weil die angesprochen waren, das Lieferkettengesetz. Für einen Sportverband gilt dieses Lieferkettengesetz so direkt nicht wenn man das Gesetz nach dem Wortlaut anschaut und das ist auch etwas, wo man ganz klar sagen muss, das ist auch ein Auftrag für politische Akteure und etwas, was man einfordern kann und ähm, wo auch eine, eine kräftige Stimme wichtig ist, dass da überlegt wird, wie geht man denn mit diesen ähm, ähm, sehr starken Wirtschaftsakteuren um, die eben keine Unternehmen sind. Ähm, immer unter Wahrung von ähm, einer gewissen, äh, also, also der Freiheit in der eigenen Regelsetzung und so weiter. Aber die Achtung von, von Menschenrechten muss da eine Rolle spielen. Und dann der, der Schwenk hin zu der Frage Enteignung, ähm, also eingetragene Vereine zu enteignen, ähm, das ist jetzt, eine, das wäre jetzt also eine große ähm, Große und sehr es ist ja die große Frage, ob die FIFA überhaupt noch ein, ein, ein Verein sein darf, ja, der mit Milliarden jongliert und der nach dem Vereinsrecht organisiert in, ist. In, also. der in, der, in dem internationalen Bereich ist es ja tatsächlich so, also in der Schweiz gibt es ja äh, Präzedenz auch, zum Beispiel von einer nationalen Kontaktstelle dort, ähm, wo festgehalten wird und entschieden wurde, dass die FIFA, das IOC, ähm, Unternehmen gleichzusetzen sind. Und das ist auch was, was im internationalen Diskurs durchaus akzeptiert wird. Die sind auch Schweizer Sozialvereine, also sind eingetragene Vereine in der Schweiz praktisch. Ähm, aber das wird da durchaus thematisiert. Hier ähm, ist diese Frage noch nicht so stark beleuchtet, würde ich sagen. Das ist ein wichtiges Thema, daran zu gehen. Deswegen finde ich die Frage sehr, sehr wichtig. Aber der Enteignung da würde ich jedenfalls nicht äh, mitgehen. Das ist noch ähm, sehr, sehr weit nach vorne gegriffen und ich glaube auch nicht realistisch. Sebastian Sohn, Sie wollen was dazu sagen, aber vielleicht können Sie die zweite Frage auch mit aufgreifen. Wie muss denn bei den künftigen Vergaben von großen Sportereignissen China Hält sich äh, ist in der Warteschleife. Saudi-Arabien, Aserbaidschan äh, ist ein großer Player. Was müssen FIFA, was müssen UEFA, was müssen IOC äh, vorab denn von ihren potenziellen Bewerbern erwarten und das auch festschreiben? Lassen mich auf die Frage ähm, aus zwei Dimensionen antworten. Das erste, über das wir bisher noch nicht so richtig gesprochen haben, ist auch eine gesellschaftliche Frage. Ähm, als, die als die WM nach Katar vergeben wurde, habe ich mich persönlich tatsächlich darüber gefreut. Nicht, weil sie nach Katar als Land vergeben wurde, sondern weil sie in eine Region vergeben wurde, nämlich in die arabische Welt, die mindestens so fußballverrückt ist wie wir und deswegen habe ich immer ein Problem damit, wenn ähm, Fußballtraditionalisten davon sprechen, dass äh, dieses Land keine Fußballtradition hat, das mag stimmen, äh, für die Region als solche stimmt das nicht und von daher finde ich, gibt es schon eine Berechtigung auch, ähm, dass Länder, die vielleicht nicht zu dem kleinen auserwählten, elitären Kreis der traditionellen Fußballländer ähm, gehören, ähm, ein Recht haben, eine solche WM auszurichten, allein aus emotionalen und gesellschaftlichen Gründen. Das ist das Erste. Ähm, auf politischer Ebene ist das selbstverständlich eine Frage, die sich die FIFA beantworten muss und die sich alle großen Sportverbände be beantworten, müssen, äh, beantworten müssen. Sind solche Mega-Events noch zeitgemäß? Ist das überhaupt möglich? Und wenn... Wo sind sie möglich? Und meine Antwort ist, sie sind nur da möglich, wo die Bevölkerung möglichst wenig Mitspracherecht hat. Und sie sind nur da möglich, wo das Geld ist. Und das sind in der Regel autoritäre Regime wie Katar. Wir diskutieren jetzt darüber, ob die Türkei eventuell eine Europameisterschaft ausrichten will oder soll oder darf. Und das ist natürlich eine Frage, die die FIFA beantworten muss. Ich bin fest davon überzeugt, dass das Vorbild Katar natürlich auch Länder wie Saudi-Arabien motiviert, sich stärker dahin gehen zu entwickeln. Das hat zum einen natürlich viel viel, größeres, viel, viel größere Aufmerksamkeit zur Folge. Das heißt, man wird sehr kritisch weiterhin darüber diskutieren. Das kann Fortschritte bringen, vorsichtige Fortschritte. Aber auf der anderen Seite, glaube ich, ist das Konzept von Großevents in, in einer Gesellschaft, die über Klimawandel und über Nachhaltigkeit diskutiert und über Menschenrechte so in der Form nicht mehr tragbar. Wir haben einen weiteren Gast auf der Bühne, nämlich Michael Jopp. Und wir wollen zum Ende nämlich noch mal nach vorne schauen, denn äh, 2024 findet die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland statt und natürlich auch in Berlin. Michael Jopp ist ein prägender Kopf von Sport handelt fair. Das ist ein Zusammenschluss von NGOs, Sportvereinen, Verbänden, Kommunen, die sich mit den Themen Sport, fairer Handel, Nachhaltigkeit einsetzen. Michael, ähm, Weniger als ein Prozent der Bälle zum Beispiel, ich habe es mal aufgeschrieben, sind fair gehandelt. Das ist ein Beispiel, was bei euch auf der Homepage steht. Vielleicht können Sie mal an diesem Beispiel deutlich machen, was Ihre Ambitionen sind mit Sporthandel fair? Ja, hallo An die Stelle, ich glaube, man hört mich gut, ne? Ähm, ja, vielen Dank erstmal für die Einladung und Hallo an das Publikum oder an das Podium. Äh, auch von meiner Seite, auch entschuldigt, dass ich ein bisschen später dazustoße. Trotzdem freue ich mich natürlich hier auch noch, was dazu sagen zu können. Ähm, du hast das Ziel, was auf unserer Homepage steht, angesprochen, weniger als oder das Problem angesprochen, was wir nicht auf der Homepage kommunizieren. Unser Ziel als Kampagne ist es ja ein Stück weit m, dafür zu sorgen, dass der Sport in Deutschland so einen Beitrag leistet, um Menschen- und Arbeitsrechtsbedingungen in der Welt zu verbessern. Und anhand dieses Beispiels wollen wir eigentlich plakativ darstellen, wo eigentlich die Hebel sind, an denen wir gerne ansetzen. Ich sage jetzt schon vorab, das Ballbeispiel nutzen wir immer gerne als plakatives Beispiel, weil der Ball ist einfach so ein Hauptinstrument, was es existiert im Sport, den Menschen führen. Und unser Ziel ist es, dafür zu sorgen, dass in den Produktionsbedingungen von Bällen und Sportartikeln allgemein umdenken passiert. Wie machen wir das konkret? Das ist ja die Frage, welche Aktionen führen wir dafür durch? Ähm, einerseits versuchen wir wirklich dafür zu sorgen, dass Kommunen in ihrem Beschaffungsverhalten von Sportartikeln, da wo sie es tun, umstellen, beraten also dazu, wie man sozusagen nachhaltige Bälle beschaffen kann, wie man das vernünftig ausschreibt, wie man das einflechtet, um auch so Beispiele zu setzen. In Berlin ist es ganz gut gelungen. Hier wurde sozusagen beschlossen, dass alle Schulen, die sozusagen Bälle zukünftig beschaffen, diese auch aus dem fairen beschaffen müssen. Das, die erste Stadt, die das gemacht hat, war München. Andere große Städte folgen. In einigen funktioniert das besser, in anderen nicht. Ähm, das ist sozusagen ein Hebel, an dem wir arbeiten, in diesem konkreten Beschaffungssektor voranzugehen. Zweites großes Thema, wo wir das versuchen, ist mit den Vereinen zu arbeiten, dafür zu sensibilisieren, dass es irgendwie wichtig ist, zu schauen, welche Produkte benutzt man. Wie gehen wir vor sozusagen, wie kann man auch umstellen, was gibt es für Alternativen und wie kann man das auch empowern, zum Beispiel über Landessportbünde, über Strukturen wie den Berliner Fußballverband, um auch konkret die nachhaltige Beschaffung zu fördern und damit nicht nur ideell oder mit Worten oder Workshops, sondern auch irgendwie finanziell zu unterstützen. Denn so ein Sektor wie ja, Sportartikelbeschaffung ist hart umkämpft und auch einfach ein großer monetärer Hebel. Stakeholder ist so ein Wort, was im Sport ja auch Einzug gehalten hat. Und der DFB hat, glaube ich, schon vor der Bewerbung für die Europameisterschaft 2024 Leute um sich geschart. Sie sind da beteiligt für den Standort Berlin. Was passiert da genau? Wie, wie, wie, vernetzen, sie, wie vernetzen Sie sich? Wer ist dabei? Und wie genau soll diese Fußball-EM 2024 neue Standards setzen in der, in der Nachhaltigkeit? Ja, genau. Also zweite große Säule, neben den Beschaffungsprozessen an sich, sind die Events als solche. Ne? Also sowas, was wir ja auch formuliert haben, wie schaffen wir die fairste Europameisterschaft aller Zeiten, wie schaffen wir das nachhaltigste Event, genau das ist eigentlich, glaube ich, die erste Antwort. Und da hat ja der Kollege auf dem Podium gerade schon elegant darauf hingewiesen, wir müssen Partizipation gestalten, möglichst schnell, möglichst viel, noch bevor das sozusagen seitens des DFB aufgerufen wurde. In diesen Runden haben wir uns jetzt von Sporthandel Fair gedacht, wir können ja erstmal, weil das ist unsere Arbeitsebene, alle Städte anfragen, ob die sich nicht mit uns mal darüber austauschen wollen, wie sie eigentlich eine maximal faire Europameisterschaft gestalten wollten. Und das war so der Startschuss von uns, zu sagen, okay, erstmal gehen wir rein und versuchen mal zu schauen, wie man auf dieser Ebene, weil da agieren wir sozusagen eher regional, Gemeinsamkeiten identifizieren kann, wie wir da vorwärts gehen. So Jetzt dreht sich der Prozess ja gerade um. Das heißt, der Stakeholder-Dialog wird aktiv gesucht von den Städten, die ausrichten. Und wir versuchen genau diese Themen einfach da rein zu platzieren und zu sagen, okay, wie gehen wir jetzt schon mit dem Thema nachhaltige Beschaffung in diesen Partizipationsprozess? Denken das frühzeitig mit, flechten das in Leitbilder ein, flechten das in konsequente Formulierungen ein, die danach auch wieder auf die zurückgegriffen werden kann ja, und auf die man sich beziehen kann. Man kriegt da irgendwie nicht so richtig was mit in der Öffentlichkeit. Ist das mit, mit, mit, mit Absicht so oder Leitbilder, das klingt ja manchmal auch noch abstrakt, aber 25.000 Vereine gibt es, ähm, wie erreicht man die? Also Jetzt in Deutschland oder in Berlin? In Deutschland. Also ja, okay, hm. Oder wir können bei, bei, beim Beispiel Berlin bleiben. Also ja, da kann ich ein bisschen mehr zu sagen. Ne? Ich glaube, wir versuchen das über die Kampagne in verschiedenen Städten in diese Stakeholder-Dialoge reinzukommen und auch mitzuprägen. Das gelingt teilweise auch sehr gut. In einigen Städten ist es vielleicht noch nicht so weit, weil die, glaube ich, die Geschwindigkeiten nicht gleich laufen. Da sind wir ja in einem föderalen Deutschland auch ein bisschen anders aufgestellt als vielleicht auf einer Bundesebene und ähm, also wie kriegt man das harmonisiert? Ich glaube, es ist auch wichtig, dass man mit gleichen Ideen in diesen Feldern in diese Stakeholder-Dialoge reingeht. Und ich glaube, es ist auch an höchster Zeit, dass diese Stakeholder-Dialoge sich öffnen. Das wird passieren. Für Berlin wird es passieren. Ich glaube, es gibt unterschiedliche Ansätze. Frankfurt hat das relativ früh, relativ präsent gemacht, sozusagen, und auch groß eingeladen. Berlin fährt eher so die Idee, zu sagen, wir, also wir gehen jetzt nicht mit einem weißen Blatt Papier raus und sagen irgendwie, da malt ihr alle rauf. Sondern so die Idee ist, man hat erstmal eine, ein Grundgerüst, für Nachhaltigkeitsverständnis und bindet dann sozusagen die stakeholdergruppen in einem breiten, partizipativen Prozess ein. Also, so viel Spoiler soll sein, das soll auch Frühjahr nächsten Jahres passieren. Größere sozusagen. Sponsoren auch dabei? Erstmal nicht, nee. Die sind überhaupt gar nicht mitgedacht sozusagen. Auf der, Das ist wirklich ein Berliner Prozess, wo sozusagen Berliner Akteure und Akteursebene da sein sollen und das wirklich als zivilgesellschaftliches Verständnis verstanden wird. Und da ist eher die Frage, geht man das thematisch an oder geht man das zielgruppenorientiert an? Wollen wir mit allen Sportvereinen reden? Und ist uns das wichtig, da eine gebündelte Meinung zu haben? Oder wollen wir sagen, wir setzen ein Thema... Einen Themenprozess wie Inklusion und reden jetzt erstmal nur an einem Themenprozess abgearbeitet. Da ist, glaube ich, kein goldener Weg da, sondern es hängt ein bisschen von den Orten ab, so ne? Die, also wie sie auch sozusagen mit ihren Stakeholdern agieren. Gibt es da, man, bei Sportereignissen hat man ja vor allem Sochi, Rio, Peking äh, negativ negative Erinnerungen. Gibt es Sportereignisse in der Geschichte, die Sie positiv hervorheben würden, wo tatsächlich etwas ja, Nachhaltiges entstanden ist? Ja, also ich sag mal, ich habe die Frage ja vorab gelesen, ne, und drüber nachgedacht. Und ehrlich gesagt habe ich keine Lust, an dieser Stelle wirklich ein Event hervorzuheben, wo ich sagen würde, es gibt viele Events, in denen einzelne Sachen gut gelaufen sind. Das Event, was ich persönlich oder was wir von Sport Handelt Fair, glaube ich, am sympathischsten bis jetzt fanden, war der Fürth-Marathon irgendwie. Das ist jetzt kein vergleichbares Event. Aber ich ich will darauf hinaus, die haben wirklich ein sehr umfangreiches Konzept, auch was das Thema so recycling, was das Thema Upcycling, Foodsharing, Verwendung von Materialien, irgendwie Einweg, Mehrweg, was auch immer. Die haben so viele Dimensionen da reingebracht und auch Partizipation, dass ich sagen würde, das ist erstmal eine schöne Vorlage. Das lässt sich, glaube ich, nicht übertragen auf ein Megasport-Event, aber es ist erstmal was, was schönes. Grundsätzlich hast du ein paar Events erwähnt. Für uns ist ganz wichtig, seit Südafrika, Brasilien, Russland machen eigentlich großsport eine schlechte Presse im Themenbereich Nachhaltigkeit und werden daran gemessen, was ist nicht halt nachhaltig an dem Event. Ja? Und ich glaube, unsere Vision für 2024 ist, den Prozess vielleicht umgekehrt zu bekommen und zu sagen, okay, das ist einfach mal ein Event, das für Nachhaltigkeitsthemen steht und die mit nach außen trägt. Und ich glaube, das ist dann auch schon eine große Forderung. Ne? Das nicht einfach nur umzusetzen und sich rückwärtsgewandt bewerten zu lassen. Drei Jahre sind noch bis zur Fußball-Europameisterschaft in Deutschland. Ein Jahr ist noch bis zur Fußball-WM in Katar und nur noch wenige Wochen, Monate zu den Olympischen Winterspielen in Peking. Sie können sich weiter informieren, online zum Beispiel Sporthandelt Fair, die BHI von Dietmar Schäfers, capo von Sebastian Sohns, Back to Bolzen, die schalke Fan-Initiative von Susanne Franke und das Zentrum für Menschenrechte und Sport e.V. von Jonas Burkheim. Und ganz wichtig natürlich auch die Broschüre, der Animationsfilm, die Weltkarte der Menschenrechte, das finden Sie auch online, das können Sie auch bestellen bei rosalux.de slash fairplay. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns dabei helfen, auch diese Diskussionsrunde später auch weiter zu verbreiten. Ist im Archiv bei YouTube enthalten. Ich bedanke mich für die vielen Gedanken, für den Austausch. Darauf bauen wir auf in den kommenden Monaten und vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Einen schönen Abend und bis bald.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 Gemeinsam für ein gutes Leben für alle.